der Osiris Verlag und Buchversand. Freunde, willkommen zum Denkerstoß. Ja, das zweite Mal im Juli nach dem Fragen und Antwort Spezial, jetzt die Juli Ausgabe, das aktuelle Weltgeschehen, natürlich mit gewohnt Peter Denk in Frankfurt, Servus Peter. Hallo meine lieben liebe Zuschauer. Ja, es ist einiges wieder an Themen, das wir uns vorgenommen haben, durchzubesprechen. Covid, die B5 Variante werden wir mal besprechen und wie die Aussichten da im Herbst in Deutschland und Österreich sein werden. Dann natürlich aktuelles aus Deutschland und Österreich, klima angst Porno, Klammer auf, Klammer zu. Dann die Dollar-Euro-Immobilienwirtschaft wird ein Thema sein. Russland versus NATO. Dann weltweites Geschehen in Sri Lanka ist ja einiges passiert. Dann gehen wir in den wissenschaftlichen Bereich. CERN wird der Peter uns einiges erzählen. Exopolitik werden wir auch kurz beleuchten. Und wie gewohnt am Schluss ein Ausblick. Dann lassen uns gleich mal starten. Covid. covid status ja, was kannst du da dazu sagen? Ja, es ist schon spannend. Also äh, es gab jetzt ja angeblich eine mehr oder weniger geheime oder nicht so geheime Konferenz, äh, Kanzleramtsminister und einige andere, wo sie schon wieder planen, was sie alles im Herbst machen wollen. Ähm, wobei auf der anderen Seite man sagen muss, äh, gewisse Dinge... Äh, gehen jetzt in eine völlig andere Richtung. Also einmal ist momentan der Bundesverband der Kassenärzte, der wird bei uns jetzt immer lauter und äh, sagt, also einmal hat er bestätigt die Geschichte, dass es 2,5 Millionen Einträge in der Krankenkassendatenbank gab, wo Ärzte unter Impfnebenwirkungen abgerechnet haben. Das ist schon mal, also was damals äh, der Herr, äh, der Vorstand der BKK. Äh, äh, der dann herausgeschmissen wurde, gesagt hatte, ist bestätigt worden. Dann kriegt man mittlerweile mit. Also es gibt immer mehr doch sehr, sehr saure Kommentare von äh, Leuten, die sich haben damals überreden lassen, die jetzt Nebenwirkungen haben. Äh, also da steigt eine gewisse Wut auf, was aber bestimmte Herrschaften natürlich nicht davon abhält, äh, zu meinen, sie könnten diese Chose im Herbst wiederholen. Im Endeffekt ist das... Äh, auch nicht wirklich verwunderlich. Ich bleibe aber dabei und aus der medialen Welt kommt das eigentlich auch. Sie werden vielleicht irgendwas versuchen, aber es wird, ich denke, keinen mehr interessieren. Das ist nicht mehr das Thema, was uns im Herbst beschäftigen wird. Bestenfalls das Thema, was alles vorher zusammengelogen wurde, aber nicht mehr. Also Deswegen die Menschen, die wirklich davor Angst haben, muss ich wirklich sagen, also ähm, es ist nicht wirklich wichtig dann irgendwann mehr. Ja? Ähm, das ist, passt auch ganz gut dazu. Ich hatte auf dem einen Kongress, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das das letzte Mal schon erzählt hatte, ich, ich blicke momentan auch nicht mehr so ganz durch, was ich wo schon erzählt habe. Also man möge mir verzeihen, wenn ich mich mal da und dort wiederhole. Ich war ja jetzt viel unterwegs. Ich weiß auch, es warten einige auf den Denkbrief. Aber das lag jetzt wirklich auch daran, dass ich auf Festivals und auf Kongressen war. Und äh, naja, sei es drum. Ähm, aber ich habe den Nepomuk Meyer getroffen. Der ist ja auch sehr bekannt, macht tolle Dokumentationen und, und Bücher. Und er hat auch einen medialen Menschen, der im Endeffekt, mit dem er oft sich trifft und austauscht. Und der hat ihm halt auch gesagt, na ja, was wir bisher gesehen haben. Also diese ganze Corona Geschichte und alles, was dazugehört, waren etwa fünf Prozent von dem, was wir noch sehen werden. Also sprich, wir haben noch gar nichts gesehen. Deswegen Leute, vergesst diese Corona Geschichte, was jetzt kommt, kommen wir gleich noch drauf. Das hat eine ganz andere Dimension, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und irgendwann, selbst wenn irgendwelche Politiker meinen, da irgendwas machen zu wollen, das wird keinen mehr interessieren. Im Gegenteil. ja, Der dann dieses Wort noch in den Mund nehmen wird ab einem gewissen Zeitpunkt, der baut sich gerade selbst dann irgendwie eine Zielscheibe auf die Schirm, zumindest politisch gesehen. ja. ja. ja ich finde es ja auch total albern. Ich habe es jetzt kurz eingeblendet bei uns heute auf einer der größten oder reichweiten reichweiten stärksten Zeitungen groß zu lesen, schon die Angst vor der B5-Variante, die sei ja, da, da sei die Impfung alleine, na, ha, ha, ha, ha, nicht mehr äh, ausreichend, also man bereitet sich schon vor auf das Szenario, aber ich gebe dir recht, ich, ich, ich, ich, ich, ich habe irgendwie spür die Leute haben jetzt ganz andere Sorgen als diese dämliche Virusgeschichte. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie noch ziehen wird. Ich meine, ich, ich kann jetzt nur bei Österreich auch sprechen, auch politisch. Machen sie sich alles kaputt. Die Werte sind im Keller. Unsere Oppositionsparteien, also die Sozialdemokraten machen genau alles richtig, indem sie nämlich nichts richtig machen und weiter schon sich auf den Virus, auf, auf die Seuchenproblematik äh, vorbereiten. Das sind Aussichten, wo ich mir denke, alter Schwede, womit haben wir es hier zu tun? Ja, das ist ja, ja, Wir kommen, wir kommen ja. gleich im Deutschlandteil noch drauf, äh, aber viele wissen oder ahnen schon, was kommt. Ja. Ja. Aber einige sind halt völlig schmerzfrei. Also am spannendsten finde ich ja, was bei euch in Wien passiert, dieser Bürgermeister, der ist ja wohl völlig schmerzbefreit. Also der, der, der, der macht ja alles, selbst im Sommer noch so weiter. Ja, das ist unglaublich. Ja, ja aber nicht mit mir. Gibt's ja doch ist, ah, nee, aber <lacht> überhaupt. Ja, also das ist, äh, ja, also momentan ist bei uns in den meisten Bereichen, außer jetzt mal, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze, ist das Thema äh, im Alltagsleben ziemlich weg. Außer, dass natürlich ständig irgendwelche Menschen erkranken, nicht schlimm. Und es sind fast immer diejenigen, die auch eine Spritze bekommen haben, also die Ungeimpften, die ich kenne, inklusive mir. Ich habe mehrfach jetzt in den letzten Wochen in unmittelbarer Umgebung von Menschen gesessen oder auch anderswertig, die dann einen Tag später positiv waren. Ich war es. Also ich habe mich nicht immer. Ich teste mich ja auch nicht jedes Mal. Aber das eine Mal habe ich mich explizit auch nochmal getestet, weil ich es wissen wollte. Ich war es nicht, aber der, der gegenüber gesessen hat, der war es dann auch. Ne? Und da zeigt sich immer klarer. Aber das merken auch mittlerweile viele Geimpften, äh, dass gerade die Geimpften momentan ständig Probleme haben. Und die Ungeimpften pff, Jo, die weniger bis gar nicht. Das fällt schon vielen auf. Ja? Ja. Ist ja auch logisch, irgendwie. Ich meine, man spricht jetzt von Horrorzahlen, Inzidenzwerte stehen die Höhe und wir haben aber eine sehr hohe Durchimpfungsrate. Da muss er ja dann irgendwie einleuchten, dass da irgendwo ein Fehler ist in der Statistik. Ja, es ist, wie gesagt, also gewissen Leuten will gar nichts einleuchten. Die Politiker, die das haben wir schon vor einem Jahr oder so gesagt, die kommen da auch nicht mehr raus. Also viele müssen diesen Dings weiterfahren. Weil also In dem Moment, wo sie sagen, das war alles sorry, obwohl es in dem Evaluierungsbericht der Bundesrepublik, die ja herausgekommen ist, eigentlich schwarz auf weiß, drin steht, Der ist ja noch ziemlich entschärft worden. Da war der Professor Stör ja nicht so glücklich. Aber im Endeffekt steht da erstmal drin, dass diese ganzen Maßnahmen nichts gebracht haben, ja? die aber massive Schäden verursacht haben. Ja. Natürlich wird er jetzt wieder klein geredet, außer in der Springerpresse ist er auch kaum thematisiert worden oder schön geredet worden, ja. Das heißt, die, aber das, das, das dringt dann schon so langsam durch, ja. Und vor allen Dingen die persönliche Erfahrung der Menschen, ja, das ist das, was dann schon irgendwann immer mehr an, an den Nerven zerrt. Ja, ja es ist. Äh wie gesagt, wir können eigentlich schon das Covid abhaken, oder? Ich meine, für uns und unsere Zuschauer, glaube ich, ist das Thema durch. Gehen wir mal zum zweiten Punkt, was da in Deutschland als auch Österreich so gerade passiert, ist ja auch nicht unspannend bei euch. Na, fangen wir mal an und dann ergänze ich die Schwachsinn bei uns. Also, ich beginne erstmal damit, was man sehen kann, das Gewissen. Ich will es jetzt mal flapsig formulieren. Politikerinnen, ich mache jetzt mal das schöne Gender-I, aber es sind eigentlich auch mit kleinem I momentan primär wirklich die Damen der Politik, wo man ein bisschen merkt, denen geht der Arsch auf Grundeis, um es mal flapsig zu formulieren. Also die Frau Baerbock hat ja schon erzählt, wir brauchen unbedingt diese Turbine, weil ansonsten gibt es hier Volksaufstände und dann können wir der Ukraine nicht mehr helfen. Das hat die Frau Baerbock mal gesagt, das ist ihr so ausgerutscht Und da hat sie ausnahmsweise mal die Wahrheit gesagt und unsere Innenministerin Faeser, die hat jetzt schon äh, erklärt, also wenn es dann Demonstrationen gibt wegen Energieknappheit oder hohen Preisen oder so, das sind alles Rechte. Das müsste man wissen, da darf man keinesfalls hingehen, weil dann ist man rechts. Die bereitet das auch schon so langsam vor. Die wissen natürlich genau, es gab jetzt auch eine Insa-Umfrage und man muss aber auch immer wissen, solche Umfragen gehören zur Propaganda dazu. Ja, und diese Insa-Umfrage sagt, dass 44 Prozent der Deutschen momentan bereit wären, wegen der hohen Energiepreise demnächst demonstrieren zu gehen. 44 Prozent, das ist eine extrem hohe Zahl. Ja, Und da reden wir erstmal nur von explodierenden Energiepreisen, da reden wir noch nicht davon, dass nichts mehr da ist oder gar, dass die Nahrung eingeschränkt wird. Das wird aber offenbar für den Herbst dezidiert geplant. Und das ist mittlerweile relativ klar. Es ist jetzt ganz aktuell. Also wir kannten von Andreas Popp ähm, schon im letzten Jahr. Und das macht, ist schon beeindruckend. Das macht das eigentlich schon glaubwürdig, weil da war ja noch von vielem gar nicht die Rede. Die Planung zur Operation Sunrise, die äh, unter der Bundesregierung, unter Verteidigung von Ernest und Young oder EY, wie das momentan so schön modern heißt, Beratern äh, ähm, geplant wird, wie im Endeffekt äh, Lebensmittelmarken, also Rationierungen stattfinden, wie Bewegungseinsprengungen in der Form von Fahrverboten, also nicht wie in früheren Lockdowns, damit die Leute nicht wohin fahren können, sich woanders was holen können. Äh, explizit vorbereitet werden. Das haben wir schon gehört. Jetzt kam im Internet erstmal eine Aussage aus einem Landratsamt, dass man ab September in den Landratsämtern sich darauf vorbereitet, ab September sowas durchführen zu können. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, im Internet wird viel geschrieben, wenn der Tag lang ist. Ja, hätte ich auch erstmal, es passt aber hervorragend zu dieser Operation Sunrise. Aber das Spannende ist, jetzt vor einer Stunde hat mir ein Leser geschrieben, erkennt persönlich, also eine direkte Quelle aus einem Landratsamt. In dem Fall, ich werde es jetzt hier nicht nennen, weiß ich auch welches, es ist nicht irgendeins. Und er hat genau dasselbe erzählt. Man bereitet sich in diesem Landratsamt auf dieses Szenario vor. Das ist genau Operation Sunrise. Ob das jetzt schon im September kommt, dort hieß es, in der anderen Geschichte hieß es ab Herbst. Aber sie Bitte. wissen ganz genau, dass sie das irgendwann machen wollen. Magst du kurz die Operation Sunrise für jene unserer Zuschauer erklären? Die das Ja, Ich habe es gerade gesagt, also im Endeffekt bereitet man sich in dieser Operation Sunrise darauf vor, auf massive Engpässe. Ja. Das ist was in den Landen, das heißt Lebensmittelmarken, das ist worauf die Landratsämter jetzt vorbereitet werden. Dort sind die gelagert, Das sind die wohl auch schon länger gelagert, das hat man schon vor Jahren gehört. Ja, Aber einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, Lebensmittelmarken. Das kann sich momentan ein Großteil der Menschen noch überhaupt nicht vorstellen. Ja? Aber das wird in dieser Operation Sunrise, ist das ein Teil, wie verwalte ich den Mangel? Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, man muss sowas planen. Das Gemeine ist, dieser Mangel ist nicht kommt nicht vom Himmel, der wird genauso geplant. Ja? Und das andere sind dann, und das ist explizit so, das hieß in der Operation Sunrise, und das kommt jetzt auch aus den Land Landratsämtern. Wir werden Autofahrverbote haben. Mhm. Ja? Und wer glaubt, das können die nicht machen? Doch, das haben wir in Corona gesehen, was die alles machen können. ja Und da gibt es mehrere Hintergründe dafür und das deutet sich auch immer stärker an. Die Wirtschaft wird gegroundet. Und ich mhm. habe jetzt von einer anderen Quelle gehört, der ein Unternehmen ist, die aber auch mit vielen Kunden zu tun haben. Also bis etwa Mai war die Auftragslage noch gut, wobei schon die ganze Zeit das Problem erstmal nicht die sowieso schon da war, ich habe zwar Aufträge, aber ich habe weder das Material noch die Leute, die zu erfüllen, ganz abgesehen davon, dass ich keinen Preis mehr kalkulieren kann. Aber jetzt kommt dazu, seit Juni brechen die Aufträge massiv ein. Das ist jetzt für mich auch nicht überraschend. Ja. Sogar in der FAZ konnte man jetzt lesen, die Baubranche steht mehr oder weniger. Also es werden jetzt kaum noch neue Bauprojekte angefangen. Aber es ist auch logisch. Ja, Also erstens mal kann man da auch nicht mehr kalkulieren. Äh, aber es ist auch an der Stelle, während der ja vorher noch gebaut wurde, wie blöde oder alle Leute noch ihr Geld irgendwo retten wollten, ist das jetzt vorbei. Ja, also äh, das ist also äh, die Wirtschaft fährt jetzt gerade massiv runter und wir sind jetzt Ende Juli. Und von daher äh, und ich habe, äh, ich komme da mal im Ausblick noch mal drauf, aber wir ich denke, wir werden eine unglaubliche Dynamik demnächst erleben. Bei der ganzen Geschichte, die sich viele Menschen nicht vorstellen können. Ja? Und entscheidend ist aber die Politik, zumindest einige Wissende, die bereiten sich schon lange. Also eigentlich muss man fragen, warum haben die Politiker, das war ja noch die alte Regierung, 2019, also vor Corona, beschlossen, dass vor dem Bundestag ein Wasser graben soll, der diesen schützt. Na? Schon da war also offensichtlich gewissen Leuten klar, dass die Menschen irgendwann mal sehr sauer werden, muss man vorsichtig zu sagen. Und sehr schön ist, äh, das ist jetzt der Egon Kreuzer hat das so schön beschrieben, jetzt ganz kurzfristig wird äh, werden 55 Polizeipanzer angeschafft. Ja, das wird uns wahrscheinlich schlappe 100 Millionen kosten, den Steuerzahler. Aber spannend sind diese Polizeipanzer, die können nämlich, die sind gegen alles geschützt, gegen chemische Waffen und Atomstrahlung und äh, Polizeipanzer. Ne? Und vor allen Dingen passen da elf Leute rein. Jetzt ist die spannende Frage, da hat er richtig gestellt, hm, zur Aufstandsbekämpfung. Nur was hilft mir das, wenn ich die Polizeikräfte mit dem Panzer irgendwo hinfahre? Aber dann muss ich sie ja rauslassen. Was nützen mir die da drin? Also irgendwie passt das nicht. Man hat dann so ein bisschen spekuliert, was könnte es sein? Und es gibt eigentlich nur einen vernünftigen Grund, warum man diese 55 Panzer anschafft, um im Zweifelsfall gewisse Politikerherrschaften durch demonstrierende oder revoltierende Mengen einfach durchzufahren. Ja, Und dann machen die elf Sitzplätze Sinn. Und die werden schön verteilt auf Berlin, auf die, auf die Landeshauptstädte, um gewisse Leute rauszubringen. Also es wäre ein gutes weiteres Indiz, dass die ganz genau wissen, dass sie irgendwann in der Falle sitzen. Also es deutet sich immer klarer an, dass die so langsam merken, die gute Nachricht ist, ich glaube nicht, die sollen 2023 geliefert werden. Ich glaube nicht, dass diese Panzer noch rechtzeitig kommen werden. Das ist auch nicht der Plan des WEF. Der hat im Endeffekt, das hatte ich ja letztes letzte Mal schon gesagt, der Herr Schwab hat es im Endeffekt ja schon formuliert, dass diese Politiker an diese Politik weg sollen. Das ist auch deren Plan. Und ich glaube, langsam realisieren das auch einige von denen, die es vorher nicht ja. gewusst haben. Ich meine, es ist ja mittlerweile Mainstream, die Frau Turn und Taxis bei euch in Deutschland, die Dinge, die ja von Talkshow zu Talkshow und sagt ja ganz offen auch, äh, es geht um die Deindustrialisierung Europas, also die vollkommene Aushöhlung und Zerstörung von Wirtschaft und äh, allem, was daran halt auch hängt. Die Frau Arthur und Taxis, ihre Eskapaden aus den 80ern, lassen wir mal dahingestellt, aber das ist ja nicht irgendeine dahergelaufene äh, Adelige, sondern die ist bestens vernetzt in die obersten Reihen und wenn die sowas sagt, dann ist das nicht irgendein dahergeschwurbel, sondern das sollte man dann schon ernst nehmen. Und es gibt sicher ja mit genau dem, was äh, nicht nur eine Frau Tour und Taxi, sondern andere äh, Menschen mittlerweile sagen und bei euch ist es der Wassergraben, bei uns ist es der Bunker unter dem Innenministerium, der gebaut wurde. Der Präsident und äh, ja, der, der Herr Van der Been wird überall nur noch ausgebuht. Also die, die Werte sind im Keller und ich warte nur noch auf dieses letzte Fünkchen, das es braucht, damit die Leute wirklich ausflippen. Aber das wird dann unschön werden und auf das, glaube ich, sind sie bei uns dann... Man, man kann die Leute dann rausfahren lassen mit Panzern. Wohin wollen Sie dann? Flughafen in den, bei euch in den Bunker runter? Ich denke, das ist der Plan. Irgendwo an Flughafen und dann irgendwo, wo Sie meinen, dann sicher zu sein. Aber ich habe den ganz starken Verdacht, dass das selbst von ihren eigenen Hinterleuten so nicht geplant ist. Die werden gnadenlos äh, im Stich gelassen werden. Ja, äh, das werden sie dann alle merken. Nicht? Und das, der Punkt ist halt die Leute, die dann demonstrieren. Das werden keine friedlichen, ungeimpften Spaziergänger sein. Das werden andere Menschen sein und die werden richtig sauer sein, weil eben ein perfekter Sturm über die Menschen kommen wird. Ich denke, die Wahrheit über die Impfung und so weiter wird noch mehr rauskommen. Die Leute können sich die Energie nicht mehr leisten oder und, oder es gibt sie gar nicht mehr. Man wird Verbote machen. Man wird, wie gesagt, die Nahrungsmittel einschränken. Die Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren oder zumindest ganz große Angst davor haben. Und da kommen wir gleich noch drauf. Sie werden eine riesen Riesenangst vom Dritten Weltkrieg haben. Und es wird immer klarer werden, dass da nicht der böse Putin dran schuld ist, sondern die eigenen Leute. Ja, und dann... Ist der richtige Wutlevel erreicht, den man natürlich auch haben möchte auf der hinteren Seite, um dann eben die Leute wegzufegen. Und wir kommen ja gleich auf das Rollmodell, was wir gesehen haben in Sri Lanka. Das machen wir aber noch extra. Das ist, glaube ich, so ein Vorlauf. Da kann man das mal beobachten, wie das Ganze eigentlich aus Sicht der Hintergrundeliten der laufen soll. Es wird aber so nicht mehr laufen. Da habe ich ja schon oft drüber gesprochen. Komme ich am Schluss noch mal zu. Da sind auch interessante Dinge passiert. Aber äh, das, was jetzt, das, äh, dieser Sturm, der erst über die Menschen kommt, dieser perfekte Sturm, der kommt dann auf die Politiker, auf die Aktuellen. Ja, ja ich meine, äh, es sind sicherlich ein paar von diesen Polit Marionetten, haben aufgrund dieser koronisierten Wahnsinnspolitik bei uns in Österreich äh, von selbst in den Stecker gezogen und gesagt, sie, sie, sie können nicht mehr. Und ich musste zu lachen über eine, eine Nachricht, äh, ich glaube, es war ein Manager-Magazin oder so, dass sich irrsinnig viele Politiker in Deutschland, aber bei uns in Österreich wird es genauso sein, ja, so belastet fühlen. Und also in all den burn man wo ich mir denke, oh, mein Mitleid hält sich aber im Grenzen. Ja, weil wir erhalten ja nicht so bescheidenes Schmerzensgeld für den Job, den sie da äh, darstellen dürfen. Und ich glaube, dass auch in dieser Politikriege ähm, auch auf Erster Ebene, spricht die, die, die, die Darsteller, die wissen, glaube ich, gar nicht, was da der Plan ist. Und ein paar checken vielleicht langsam und ähm, unlängst mich auch mit jemandem darüber unterhalten. Interessant ist so die dritte Ebene, die man gar nicht so sieht, das sind ja die, die eigentlich steuern, den ganzen mhm. Schwarzen. Nicht Aha. die erste Reihe an Politikern, sondern die, die, die dritte Ebene, die ja immer da sind. Also das ist hinter den Staatssekretären noch diese Ebene. Menschen. genau was ich auch jetzt spannend fand ich meine wir hatten ja den G7-Gipfel G7-Gipfel zwei von denen die da noch waren sind schon weg nämlich der Boris Johnson der Mario Draghi gut beim Boris Johnson ist das eine, eine Geschichte aber bei dem Draghi ich meine der war ja in dem Artikel im Handelsblatt wo der Herr Schwab ja eigentlich angekündigt hat was passiert mit seinem Governance 4.0 hat er ja zwei Leute genannt die er ja unter den Politikern eigentlich noch ganz gut findet nämlich Draghi und Macron und Draghi weiß natürlich genau, was passiert, und er weiß auch genau, dass die Italiener und da in Italien ist schon einiges am, am, am dampfen, auch Prozess, äh, protestmäßig. Ja, deswegen der der der zieht sich da gerade noch raus, weil der weiß wahrscheinlich recht gut, was kommt, und der wird vielleicht als Zög, als, als als Liebling von Schwab. Das könnte auch eine dieses Handelsblatt-Interview könnte auch eine versteckte Botschaft gewesen sein, wer noch vielleicht raus darf. Ja, da wären dann zwei. Ja, die Merkel ist, glaube ich, schon weg. Ich, ich, ich glaube nicht, dass die wirklich noch in Deutschland ist. Ja, äh, aber ähm, ja, am Ende des Tages wird ihnen das auch nichts helfen. Ja, das ist mal eine andere Geschichte. Ja, aber sagen wir mal, von ihren eigenen Hintergrundeliten werden die meisten geopfert werden. Und das realisieren momentan, glaube ich, also fangen so ganz langsam an, so manche zu realisieren die momentan noch irgendwelche Corona-Geschichten erzählen, die haben es noch nicht realisiert. Ja, Weil jeder, der jetzt noch äh, diese Corona-Geschichte vorantreibt, äh, der, äh, der ja. malt sich jetzt wirklich die erste Zielscheibe, vor allen Dingen von denen, für die auf die Stirn, die er im Endeffekt betrogen hat, äh, mit der ganzen Geschichte, mit Maßnahmen und mit den Impfungen und so weiter. Ja, das werden gar nicht die Ungeimpften sein. Die Ungeimpften werden da entspannt sein, weil die merken jetzt immer mehr und das merken auch die anderen, dass sie jetzt natürlich außer denen, die jetzt immer noch Repressalien haben im Gesundheitsbereich, die haben natürlich ein Problem, klar, aber ja. die anderen, äh, die bis jetzt durchgehalten haben, und das ist auch das Gute, es sind ziemlich viele, deswegen konnte man nicht noch härter dagegen vorgehen, die merken jetzt langsam, ähm, die, die das dreht sich, das hat der Peter Bayer ja äh, äh, vor. Vorletzt, letztes Jahr schon gesagt, dass irgendwann dreht sich das. Und das, das fängt jetzt schon an. Ne? Deswegen, Leute, macht euch deswegen keine Angst. Momentan, wer Angst hat und wie gesagt solche Äußerungen wie von der Bärbock, Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, verfolge eure Politiker nicht, aber äh, die hat das Wort in den Mund genommen. Und äh, das zeigt, diese Leute kriegen langsam Panik. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja, also man merkt auch bei uns in Österreich. Ähm es sind ja, das Vertrauen ist einfach im Keller, die, die Menschen selbst, die jetzt äh, nicht so weit äh, sind wie wir oder vielleicht ein ja. anderes Bild noch haben wie wir, die merken halt aufgrund ihrer eigenen Situation, die ja allgegenwärtig uns alle belastet, das ist halt Energie, das Thema, äh, die Kosten, das spürt halt jeder, egal ob er jetzt ein sogenannter Schwurbler ist oder nicht. Das ist halt einmal Fakt, der sich überall deckt und dadurch die, die, die Politik, wie du es sagst, der Schwab hat sehr angekündigt, das ist ja auch Teil des Spiels, die sollen weg. Spannend wird eben sein, diese Übergangszeit, wie sich die gestalten wird, auch das ist für mich die viel spannendere Frage, als das, was sich jetzt aktuell so darlegt. Und da sind halt sehr viele noch in der Angst oder im, im, nicht im Vertrauen und ich, ich verstehe das auch bis zu einem gewissen Grad, ist es eine ungewisse Art von Zukunft und da jetzt nur so auf Enjoy the Show ist natürlich aber es das heißt jetzt schon einfach mitgestalten, jetzt schon tun und jetzt doch die richtigen Akzente setzen und, und in seinem Rahmen, ich weiß nicht, wie du das ja. siehst, aber ähnlich. Ja, natürlich. Also ich weiß jetzt aus erster Hand, das war auch interessant im Kongress in Bemding. habe ich bestimmte Leute getroffen, also ich weiß, es, es gibt momentan sehr ernsthafte und sehr gute Initiativen, also sozusagen wie das Deutschland nach dem Zusammenbruch der Bundesrepublik, der fast sicher kommen wird, ähm, wieder aufgebaut wird, organisatorisch, verwaltungstechnisch. Und es geht hier nicht um, um einen neuen Kaiser erstmal oder so, ja. sondern das sind wirklich ernsthafte Bewegungen, die auch früher ansetzen vom Modell her. Und ob das dann wirklich das sein wird, das wird man sehen. Aber man ist da tatsächlich auch mit den Russen schon durchaus im Gespräch. Also äh, aber es wird eine, eine Übergangszeit geben. Du sagst es richtig. Und diese Übergangszeit wird extrem ruppig. Das wird auch immer klarer, auch was ich vom Egon höre. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jetzt einfach mal der Schalter umgelegt wird und dann ist die neue Welt da. Das haben wir schon oft gesagt, sondern es wird, da kommen wir jetzt gleich drauf, äh, insbesondere im Thema Kriegsbereich. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass es man so weit bringen wird, dass die Leute wirklich Davon ausgehen, der dritte Weltkrieg hat begonnen. Ja, er wird nicht stattfinden in der Form, aber das ist natürlich auch ein Teil des finalen Angstpornos, wie du es immer so schön sagst. Ja, ähm, das ist wahrscheinlich noch die Hoffnung der Politiker, dass dann die Leute so viel Angst haben. Das ist auch einer der Gründe, warum es gemacht wird, sicherlich dass sie dann eben die Sachen schlucken, die man ihnen auf indoktrinieren will. Also ich denke mal, es ist ein, das ist eine reine jetzt erstmal Idee von mir, dass man halt wirklich offiziell in den Medien hören wird, der Dritte Weltkrieg hat begonnen und deswegen müssen wir jetzt halt aufs Kriegsrecht umschalten und deswegen müssen wir jetzt rationieren und überhaupt und da ist natürlich nur der böse Putin dran schuld. Ja? Und das ist wahrscheinlich der Plan. Also, du kannst momentan nicht den Leuten einfach das Fahren verbieten und Lebensmittelmarken auszahlen. Da muss schon noch irgendwas passieren. Ja, aber da kommt was. Ja, vermutlich, wie gesagt, es bleibt immer noch dabei. Der September ist so ein Monat, der immer noch sehr stark aus vielen Ecken so hervorsticht. Ja? Mhm. Aber es kann sich immer verschieben. Ja, mhm. das kann auch erst im November kommen. Ja, weil die exakten Daten, also sowas ist, im, die Zeitlinien sind variabel mit Daten. Ja, ja. man muss damit rechnen im Zweifelsfalle, dass es im September losgehen kann. Und wenn ich momentan, wenn wir gleich sagen, sehen, äh, sehe, was momentan im geopolitischen Bereich. Es ist zum Teil eine Show, die uns da gezeigt wird. Das muss man auch immer noch ganz klar sagen. Ja, ich weiß nicht, was kam jetzt als nächster Punkt? Die Wirtschaftsgeschichte. Okay, also mal äh, andersrum wäre es besser gewesen. Aber das ist der nächste Punkt. Ich weiß nicht, willst du noch was zu dem Punkt sagen? Jetzt gehen wir erstmal zum Wirtschaftsbereich. Nein, wir können ruhig nahtlos zum Wirtschaftsbereich überschweifen. Ja, also ist, weil das kommt zu dem perfekten Sturm hinzu. Ja, mhm. also ich habe jetzt einen Artikel gelesen. In den USA ist die Immobilienkrise wieder da. Mhm. Ja. Blackstone, der ganz große Immobilienriese, der hat jetzt schon irgendwie 50 Milliarden Dollar oder so zur Seite gelegt, um die ganzen Häuser, die sozusagen auf einmal dann wieder rausfallen, weil die Leute die nicht mehr halten können, aufzukaufen. Ja, aber es ist ganz klar, die Zinsen steigen, die Leute haben immer weniger Einkommen, die Wirtschaft bricht da zusammen, die Immobilienkrise ist von 2008 ist zurück. Ja, das Spannende ist, dass es aber jetzt auch in China eben eine Immobilienkrise gibt, die schwelt ja schon länger mit mit Ever, wie heißen sie, Ever Grant, glaube ich. Ne? Grant, Grant, ja. Genau, und es gibt andere Firmen in China, gibt es jetzt aber auch schon veritable Bankruns, ja, also es sind ja einige Banken ins Wanken gekommen, die Leute haben Angst, dass sie ihr Geld nicht mehr kriegen, interessanterweise hört da auch bei den Chinesen irgendwie der Spaß auf dann hat man erstmal in China einfach die Gesundheits-Apps auf rot geschaltet, dass die Leute nicht mehr reisen können. Also ein schönes Anschauungsbeispiel, was man mit digitalen ID so ganz machen kann. Aber in einigen Gebieten hat es wohl nicht gereicht. Man hat dann Panzer vor Banken aufgefahren. Die Leute wollen ihr Geld haben. Ja, und ähm, das ist dann in Asien dasselbe. Also China ist momentan keinesfalls der starke Staat, der jetzt momentan ohne Probleme dasteht. Und hinzu kommt halt 2008, hatte ich gesagt, Immobilienkrise ist das eine, das andere ist halt Eurokrise. Ja, Italien und Griechenland sind wieder äh, am Abkippen. Ja, auch die ist wieder da. Ja, auch zu erwarten, haben wir das letzte Mal schon gesagt, weil der Egon Fischer hat im Endeffekt von den Kollegen gesagt bekommen aus der geistigen Welt, die Amerikaner werden versuchen, den Dollar noch ein bisschen zu retten auf Kosten des Euros. Das ist genau, was wir jetzt sehen. Deswegen ist die Eurokrise wieder da, ja. Und das Ganze kommt dann zum perfekten Sturm noch hinzu, plus eben, dass die Aufträge einbrechen, ja, und das alles wird sich im Herbst komplett kumulieren. Das ist mittlerweile relativ sicher, ob das jetzt im September oder im November oder Dezember ist. Haben wir mal dahingestellt. Ja? Aber dieser Herbst, das ist mittlerweile allein durch das, was jetzt schon angelaufen ist und passiert ist. Wird schon deutlich anders werden als alle Herbste, die wir kennen. Ja, das kann man relativ klar sagen. Und dann kann auch mal schnell der Euro-Geschichte sein oder eine Währungsreform kommen. Die ist ja komplett vorbereitet. Ja, das kann dann schnell kommen, je nachdem, was passiert. Ja, ja also diese Wirtschaftsgeschichte, das läuft global und du so hast, ich möchte noch mal andocken, dritter Weltkrieg. Ich meine, wir befinden uns doch schon lange im dritten Weltkrieg und das ist eigentlich der wieder so enden. Ich glaube, das Ziel, ich mein, das wissen wir alle, war diese kommunistische Planwirtschaft, wo China dieses chinesische Modell überall implementiert werden solle. Das ist ja momentan auch noch irgendwie für die meisten spürbar, aber es wird nicht zu Ende gehen. Also Das, das wird nicht aufgehen, die Nummer. Ja, Freunde, also da, da bin ich, mit, ich glaube, sie wissen es selber auch. Und ja. ihr Plan B, das, den habe ich noch nicht ganz durch, weil die sind nicht dumm, die haben ja auch immer mehrere ähm, Blaupausen oder mehrere Schablonen, die sie dann bedienen. Und ich bin aber noch nicht ganz schlau geworden, was sie jetzt als nächstes versuchen. Also jetzt das totale Chaos und dann äh, auf Goodwill mh, einfach so zu schauen, das, das glaube ich auch nicht. Das ist Also es gibt da schon eine Kraft dahinter. Ähm, logischerweise. Ich, ich habe aber noch nicht ganz gecheckt, worauf sie hinaus wollen, weil wenn sie eben aufgrund dieser ganzen wirtschaftlichen Zusammen- oder Verwerfungen, auch, also auch geopolitisch, erkennen die ja, dass ihr ursprünglicher Plan nicht mehr aufgehen wird. Das heißt, wo ist der Plan B? Was ist der Plan B? Ist, ist er wirklich so, jetzt lassen wir mal alles dahin bröseln und dann schauen wir mal oder ich versuche mich mal in deren Lage zu versetzen. Die wie, wie siehst du das, Peter? Ja gut, da kamen ganz interessante Informationen aus der geistigen Welt und äh, ja, also es, also momentan, es funktioniert eigentlich nichts mehr. Ich komme gleich bei den anderen Punkten noch auf eine sehr spannende Geschichte. Äh, es funktioniert nichts mehr so, wie Sie es geplant haben und äh, das war ja auch interessant, dass der Andreas Pop. Äh, es gibt ja nicht nur den die Operation Sunrise, es gibt ja auch das Projekt Brooklyn, was auch als Abendtauplan genannt wurde. Man kennt ja den Morgentauplan von dem Herrn Morgentau, Deutschland zu einer Agrarwirtschaft äh, wieder zurückzufahren. Und das Projekt Brooklyn soll genau das auch machen. Also die, das muss man sich vorstellen. Also das ist in der Regierung, gibt es ein Projekt, das die wirtschaftliche Abwicklung Deutschlands beinhaltet. Ja, aber wie gesagt, hier passiert nichts zufällig. Das ist nicht Pleiten, Pech und Pan. Das ist nicht mal Dummheit von den Leuten. Die wissen ganz genau, was sie tun. Das weiß auch ein Habeck ganz genau. Ja, und nicht umsonst hat der BASF-Chef gesagt, Leute, wenn ihr das Gas der Industrie abstellt, dann ist Deutschland Industrie tot. Weil selbst wenn das Gas wieder angestellt wird zwei Monate später, du fährst die Produktion nicht mal schnell wieder hoch. Das geht nicht. Das ist vorbei. Das dauert teilweise Jahre. Und das macht keiner mehr. Ja, das ist und genau das ist geplant und das wird, da muss ich jetzt leider den sauren Apfel muss ich äh, reinbeißen oder muss ich sagen, es wird auch vermutlich passieren. Das hat aber einen höheren Sinn, da komme ich gleich nochmal drauf. Also deswegen, es sieht erstmal sehr negativ aus, aber im Endeffekt hat Deutschland eine andere Rolle und um die einnehmen zu können, muss die alte Rolle erstmal weg, sonst werden wir das auch nicht tun. Und wir werden dann, da bin ich mir recht sicher, bin ich mir sogar recht, also ich sage nicht 100% sicher, gibt wenig 100%, aber es sieht sehr danach aus, dass wir diese Industrie und diese ganze Geschichte auch nicht mehr brauchen, wie wir sie kennen. Ja, die Welt, das ist genau diese 95 Prozent, die wir noch nicht gesehen haben. Das, das können viele Leute, ich kann mir das auch noch nicht in Gänze vorstellen. Ja, Es wird ganz andere Berufe geben. Es wird viele Berufe wegfallen. Es wird keine Beamten mehr geben. Es wird ein anderes Geldsystem geben. Es wird vor allen Dingen dann auch andere Technologien geben. Dann brauchst du keine Großindustrie mehr. Das ist ein, tatsächlich ein veraltetes Modell und die wird jetzt verschwinden. Ja, aber erstmal ist das für die die natürlich davon leben eine Katastrophe, wenn der Arbeitsplatz weg ist und wenn die großen autowerke äh, aber opel beginnt jetzt schon, dass das fängt ja schon an ja wenn man sich realistisch anschaut. Ja. das ist geplant, aber es wird auch zugelassen, weil ich glaube die sogenannten Whiteheads die haben auch schon eine ganz gute Idee davon, wo die Menschheit und bestimmte äh, Länder, hingehen werden. Also ich glaube, da gibt es eine höhere Führung bei diesen Weithelts. Und deswegen lassen die das geschehen, weil es muss geschehen. Ja, Und ich sage immer wieder, haftet nicht an dem Alten an. Ja. Ja, haftet nicht an dem Alten an. Das Alte wird sich jetzt äh, selbst zerstören ja? und äh, wir werden uns alle auch ein Stück verändern. Und dazu muss man bereit sein, was dann später kommt, ist viel besser aber auch völlig anders. Es ist nicht das, was wir jetzt haben, in ein bisschen schöneren Farben, um es mal so zu sagen. So wird das nicht werden. Ja, das, mm. Den Zahn muss ich gewissen Leuten leider ziehen. Ja. Es ist halt für viele auch sehr nicht so greifbar. Und jetzt kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja eigentlich so dieses philanthropische Great Reset, der große Umbruchgeschwurbel. Also es, es deckt sich schon ein bisschen auf mit dem. Ne? Es, es ist ein großer Umbruch, es ist ein ja. Great Reset, aber völlig anders, wie diese Leute sich das vorgestellt haben und auf die Frage zurückzukommen, was machen diese Leute, also aus der geistigen Welt kommt. Also einmal, da komme ich gleich noch drauf, ist ihnen wirkliche Unterstützung aus der geisten Welt abhanden gekommen. Das heißt, die gehen mehr gegen sich, weil das ist völlig klar, wenn das bindende Glied am Ende fehlt, dann gönnen die sich auch gegenseitig nichts mehr. Das sieht man momentan auch schon. Wie momentan sehr unterschiedlich diverse Leute agieren und erzählen. Mhm. Ja, Herr Erdogan will jetzt in die BRICS eintreten und so weiter. Nicht? Ähm, das war alles sicherlich nicht so geplant. Und das andere ist halt, und das ist der gefährliche Teil bei der ganzen Geschichte. Äh, und das kennen wir aber auch von Diktaturen, die untergegangen sind. Am Ende versuchen diese Leute noch, die wissen, sie haben verloren, aber sie versuchen noch möglichst viel mit sich mitzureißen. Ja. Mhm. Und das ist das, was jetzt möglichst... Und sie sind auch nicht völlig machtlos noch. Das ist halt auch der Punkt. Ich denke, gewisse Geschichten sind ihnen schon genommen werden, geworden. Die können sie nicht mehr tun. Ja. Aber äh, das ist jetzt wahrscheinlich die ganz starke Aufgabe äh, der guten, Saat, guten Kräfte, da zu schauen, dass das äh, nicht aus dem Ruder läuft, dass die noch möglichst, dass die noch wirklich viel Schaden anrichten. Ja, ja genau darum geht es. Also ich glaube... Das, in den letzten Jahren, wie soll man sagen, die, die, die ja ihren Baphomet anbeten und ihre, diese dunkle Energie, die ist natürlich sehr, sehr kraftvoll, nur die ist auch irgendwann mal aufgebraucht und die haben sie einfach zu überstrapaziert mit ihrem, mit dem, mit dem Dunklen und dadurch sind die kosmischen Gesetze sind einfach da und deswegen, äh, kommt jetzt einfach das Licht und schlägt doppelt zurück. Ja, das ist einfach so. Also wenn du es jetzt schon erwähnt hast, dann will ich das jetzt auch mal an der Stelle sagen. Also der Egon ja. Fischer hat es bekommen. Er durfte es aber auch erst sagen, wenn es jemand anders gesagt hat. Das ist aber auch von anderen mittlerweile gesagt worden. Dann hat er mir das auch schreiben können. Und es war sehr überraschend für ihn. Es waren auch, war auch sehr überraschend für die Kollegen auf der anderen Seite, weil nämlich der Herr Baphomet äh, ist weg. Er ist erlöst worden. Ja. Das hätte man nicht für so, das war klar, das kommt irgendwann, aber es war jetzt für alle überraschend auf allen Ebenen, dass das so schnell ging. Also, da muss ein, ein ein Eingriff von ganz oben oder von ziemlich weit oben erfolgt sein, muss man sozusagen. Nur so ging das, ja, weil der nämlich war der letzte große Zusammenhalt. Die anderen beiden, Ariman und Lucifer, waren schon länger weg. Und dann sind natürlich alle Anhänger von diesen, haben dann den mit angebetet. Das hat man ja auch gesehen, dass schon in der letzten Zeit eigentlich Baphomet immer nur symbolisch sehr, sehr stark nur noch äh, gezeigt wurde. So und die beten den jetzt zwar immer noch an und früher kam da auch was zurück. Also äh, das hat ja alles funktioniert. Ja? Äh, jetzt kommt da halt nichts mehr zurück. Und das ja. ist natürlich äh, eine Katastrophe. Ja? Ob das alle schon so realisiert haben von diesen Leuten, ist die eine Frage. Aber das ist, äh, wird dazu führen, dass noch weniger funktioniert von diesen Herrschaften. Und vor allen Dingen, dass jetzt, wie gesagt, diese die hintere bindende Kraft ist jetzt weg. Und damit werden sie noch mehr gegen sich gegenseitig äh, vorgehen. Und deswegen wird noch weniger funktionieren. Ja, Also das war die ganz tolle Nachricht und die kam interessanterweise. Und das war natürlich, glaube ich, auch kein Zufall. Ziemlich zeitgleich mit dem Zusammenbruch der Georgia Guidestones. Mhm. Was natürlich eine unglaubliche symbolische Wirkung hat, ja, wo man natürlich sagen muss, so, die hat einer gesprengt, dann bauen wir halt neue, das ändert ja nicht den Plan. Aber nein, genau diese Leute äh, im Hintergrund, äh, die der tiefe Staat und so, die sind ja extreme äh, Fans von Symboliken und wissen auch, welche Macht die haben. Und deswegen hat dieser Zusammenbruch, das war kein Zufall, dass das genau in dem Zeitraum kam, als auch diese Baphomet-Geschichte kam. Ja, und damit ist, glaube ich, diese Sache endgültig zumindest mal gestorben. Was nicht bedeutet, dass man an einer einen Stelle immer noch weiter versuchen wird, das natürlich einzuführen und wenn es an einem bestimmten Ort der Welt, es wird nicht, ein Großteil der Welt wird davon nicht mehr betroffen sein, aber es können einzelne Länder sein, es können Teile von Ländern sein, wenn es genügend Menschen gibt, die das noch so erleben wollen, dann kann es sein, dass die das auch noch kriegen. Ja, also ich habe mir jetzt so überlegt, in Deutschland äh, zum Beispiel ähm, gibt es ja, wir wissen ja auch sehr aufspannend, diese Bauernproteste in, in, in, in, äh, äh, in den Niederlanden, wo ja auch äh, klar ist, es hätte durch einmal um die Nahrungsversorgung runterzufahren, äh, aber... Es gibt ja auch diesen Plan, ursprünglich da eine, eine, eine neue Megacity entstehen zu lassen mit Teilen der Niederlande, Belgien und dem Ruhrgebiet. ja Und das soll dann eine typische Megacity werden, die ganz nach den Vorstellungen des WEF laufen wird, ja also kleine Wohneinheiten. Äh, man darf sich nicht groß bewegen. Man kriegt alles natürlich, wenn man brav ist. Das ist so diese Vision und wenn genügend Menschen das haben wollen, dann kann das vielleicht auch noch mal ein paar Monate oder sogar zwei, drei Jahre verwirklicht werden an der Stelle. Das ist dann diese Aufteilung. Das wird aber nicht mehr, das hat der Peter Bayerl äh, gesagt, Er kam aus der geistigen Welt. Nein, äh, selbst in Deutschland wird sowas nicht mehr flächendeckend funktionieren. Das war allerdings bevor Baphomet weg war. Jetzt ist Baphomet weg. Ich denke, jetzt ist die Chance, dass sowas überhaupt noch mal richtig realisiert wird, noch schwieriger. Ja, Aber äh das ist der entscheidende Punkt. Und andere Menschen, die werden schon in die neue Richtung gehen. Ja. Ja, interessant wird halt, wenn, wenn diese Schwarz-Okkultisten jetzt merken, es kommt nichts mehr zurück, dann ist das im ersten Moment scheiße, dann geht man natürlich aufeinander los, das erleben wir gerade. Sie bekriegen sich gegenseitig oder versuchen sich den miese Peter irgendwie zuzuschieben. Und dann werden aber einige versuchen, irgendwie so, hm, ich habe ich war eh mal auf der guten Seite, ich habe mit dem Schwachsinn eh nichts zu tun gehabt. Und äh, ja, und die sind aber nicht so prominent. Wie schätzt du das ein, dass die dann versuchen, das noch zu kapern und die aber nicht so auf dem Radar sind, aber doch den Einflussbereich besitzen, um das Gute noch ein bisschen, doch noch zu stören? Na gut, also dass natürlich irgendwelche Wendehälse geben wird, ja. äh, das ist sicher. Ja. Ich denke aber, da haben sie diesmal keine Chance, weil die bisherigen Wenden, die waren ja geplant von den Hintergrundeliten. Sei es in Deutschland äh, nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, das waren alles geplante Wänden. Ja? Und da hat man natürlich verdiente Leute wieder in eine Position gebracht. Die haben ja im Endeffekt nur das gemacht, was sie sollten. Ja. Und dann wurde halt von an den richtigen Stellen halt gesagt, nee, nee, der darf das. Und dann war der wieder was. Ja, Das ist, erklärt das auch. Ja, Und diesmal wird es natürlich auch den einen oder anderen geben, den man vielleicht wieder braucht. Aber dadurch, dass diesmal eben ein völlig neues politisches System, ein völlig neues gesellschaftliches System entstehen wird, ist auch der, der Druck nicht so da, ich brauche Leute, die das können. Es werden andere Leute werden, die dann an verantwortlichen Positionen sitzen, die auch anders denken, weil diese ganzen anderen Menschen werden alle verbrannt sein. Die können froh sein, wenn sie überhaupt noch da sind. ja. Und diese Leute wird man aber aus dem Grund, also erstmal wird wir haben ja momentan äh, einen, einen, einen, einen unglaublichen Wasserkopf von solchen Leuten. ja. Allein von der Anzahl her wird da, wird überhaupt nur noch ein ganz kleiner Bruchteil gebraucht werden. Das Ganze wird alles viel lokaler sein und irgendwelche wichtigen Staatssekretäre und was da alles für Leute momentan rumlaufen, äh, das wird alles nicht mehr brauchen. Das heißt, allein die Anzahl der, der, der Stellen, die noch zu besetzen sind, die wird viel, viel, viel kleiner sein. Ja, Und äh, da wird man Leute brauchen, äh, wie es ja teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg auch war, aber eben nur teilweise, die ganz sicher mit dem vorigen Krempel nichts zu tun hatten. Ja, weil auch die Menschen sagen werden, diese Leute, die dürfen bestenfalls noch ihr Dasein irgendwo fristen, wenn sie nicht ganz grob Verbrechen gemacht haben und dafür natürlich dann äh, mit einem äh, Recht bestraft werden, das muss natürlich in irgendeiner Form sein. Äh, sofern sie vorher die etwas sauren äh, bis sehr sauren äh, Menschen, die sich betrogen fühlen, überlebt haben, äh, aber sei es drum, aber die werden die werden eben nicht wieder hochkommen. Also das ist, weil wir reden jetzt über eine ganz andere Wende, die auch ganz andere Dimensionen hat als die, die wir kennen. Das ist eben bei weitem nicht nur eine politische Wende, wie wir sie hatten in den vergangenen Jahrhundert. Ja? Also Peter, ich glaube, die meisten unserer Zuschauer, wir, wir können uns ungefähr was vorstellen, aber der Faktor, bei denen das jetzt so, Ganz, ganz schnell. Wir sind ja ein bisschen darauf vorbereitet, für uns ist das jetzt irgendwie, wir können es kaum erwarten, ja, für ja. uns geht es eigentlich auch viel zu langsam, aber für die anderen wird das sehr, sehr schnell gehen und das wird dann, ja, da bin ich halt gespannt, ich wiederhole mich, ich habe das eh schon in anderen Sendungen immer wieder gesagt und das ist halt das, was für mich so tiefenpsychologisch interessant sein wird, wie hoch Wird äh, der Kollateralschaden sein und äh, ja, wie wie hoch der Faktor an Wahnsinn, den wir noch erleben müssen? Es wird einen Kollateralschaden geben, den hat es schon gegeben, der ist eigentlich ja. schon da. Ja, man ja, muss ich bloß äh, anschauen. Das noch schlimmer. Genau, und das wird noch schlimmer. Also, das ist ja. auch die leider die Aussage: Es werden viele Menschen gehen. Wahrscheinlich aus unterschiedlichsten Gründen. Wie gesagt, es wird keinen großen Krieg geben, der diese Menschen äh, die andere die Ebene wechseln lässt. Aber ich meine, äh, wir haben jetzt schon einen Grund, kennen wir schon, äh, die Leute, die halt die Spritze haben. Das wird nicht alle betreffen, aber äh, 40 bis 60 Prozent vielleicht schon in den nächsten Jahren. Und das ist natürlich eine Zahl, die ist eigentlich unglaublich. Aber auch das, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, hat vermutlich seinen höheren Sinn. Ja, aber deswegen, wir haben noch nichts gesehen. Ja, und äh, natürlich, da kommt dann, das war auch lustig, wir hatten das äh, ja auch gestern jemand erzählt, ja auch, will jetzt ein Haus kaufen irgendwo und redet, hat auch schon, oder hat, ist schon vor Jahren irgendwann wollten ein Haus kaufen, genau, und hat auch mit einer medialen Dame geredet, die keiner kennt, und die hat ihr nur gesagt, was willst du jetzt ein Haus kaufen? Äh, das ist schon lange her, in 10 oder 15 Jahren, da kannst du dir eins aussuchen, da wird es so viele geben, äh, da brauchst du nichts mehr bezahlen für. ja Das ist die Situation. Ja, das heißt aber nichts anderes, als dass natürlich die Anzahl der Menschen hier massiv schrumpfen wird. Die werden aber auch nicht alle sterben, weil das andere, was auch ganz klar ist, viele, die nur hier sind, weil sie halt hier ein gutes Leben hatten, die werden natürlich gehen. Ja, weil das wird es nicht mehr geben. Ja, Also ich denke, wie gesagt, man wird irgendwann, wenn man was tut, wird man hier leben können und diejenigen, die von woanders hergekommen sind und sich hier integrieren wollen und hart arbeiten, die werden hier auch bleiben können, wollen, dürfen, wenn sie es wollen. Aber und da reden wir ja auch schon viel, von vielen Millionen Menschen, die einfach dann hier erstmal gehen werden, weil sie hier, was wollen sie noch hier? Wegen Wetter sind sie nicht hier. Ja? Also von daher, da wird auch viel sich verändern natürlich. Ja, Das ist momentan, sieht es ja noch in einer anderen Richtung aus, aber ich denke. Das wird auch in diesem Herbst dann sehr, sehr schnell äh, sich verändern, weil einfach äh, es völlig klar ist, dass Deutschland nicht mehr zahlen kann. Ja, also in, in jeglicher Hinsicht nicht mehr zahlen kann. Auch die da, EU klar. nicht mehr zahlen kann. Das wird dann das Ende der EU sein. Ja? Richtig. Also darauf glaube ich, das möchte ich mal rausstreichen. Also dieser wirtschaftliche Aspekt, jetzt, der Zerfall nicht nur des Euros, sondern der, des Petrodollars sowieso. Diese beiden Währungen, also unsere super westlichen Währungen, die, die, die, das zerfällt jetzt alles gerade. Jetzt äh, gibt es natürlich, was soll man tun? Sehr viele, das habe ich ja eh schon vor Monaten gesagt, dass auf elitärer Ebene, die auf die russischen Rubel sich konzentrieren als neue Weltleitwährung. Jetzt hast du angedeutet, Erdogan, gehen wir gleich mal zum nächsten Punkt. auch. Also Russland, dieser Punkt und äh, NATO, ähm, will da jetzt auch bei diesen BRICS, äh, irgendwie mit andocken, ist aber eigentlich ein NATO-Player. Äh, das ist ja interessant, denen äh, ja, fallen ja jetzt auch immer mehr Spieler irgendwie weg. Jetzt kann man sagen, ja Erdogan ist aber dann auch so ein Wendehals, der jetzt irgendwie noch versucht, seine Schäfinstocker zu bekommen. Äh, jahrelang hat er irgendwie schon auf der anderen Seite auch gespielt und jetzt will er irgendwie also ein Lichtkrieger sein, passt irgendwie nicht so wirklich. Ja, wie gesagt, deswegen ist der Mann jetzt nicht ein Toller, ja, weil er jetzt auf einmal zu den Bricks will. Ja, ähm aber Tatsache ist natürlich, wobei ja schon länger, äh, also ja, die sind nominell in der NATO, aber im Endeffekt, die haben ja dann auch russische Flugabwehrraketen gekauft und solche Scherzchen, da hast du ja schon gemerkt, da stimmt ja was nicht mehr so ganz. ne? Also, der ist der Allererste, der sagen wird, äh, wenn es dann äh, zum Schwur kommt, ach lass mal stecken, ich gehe mal lieber aus der NATO raus. Ja, und das ist ja genau das, was ich, was ich erwarte, was ich vorhin angedeutet habe, was auch Egon jetzt. Ähm, also, der nächste Punkt, und das äh, wird Polen sein, ja. Ähm, interessanterweise habe ich vor zwei Wochen mit einem Polen gesprochen. Auch in Polen gibt es natürlich YouTube-Kanäle mit medialen Menschen, anderen Menschen, die erzählen, was für Polen so äh, ansteht. Und der hat im Endeffekt genau dasselbe erzählt. Ja, Also ein polnischer Kanal, der sagt dann auch, um, sechs Wochen Krieg wird es geben zwischen Russland und Polen. Ähm, ähm, aber was jetzt auch von Egon kam, also ich ich glaube, die Polen müssen jetzt nicht Angst haben, dass äh, jetzt da wirklich also alles zerstört wird und das wird mehr oder weniger ein nomineller Krieg sein und es wird natürlich ein paar äh, Austausche geben und ich denke, äh, die Russen, ich, ich, da würde ich übrigens auch nicht unbedingt äh, glauben, dass wir sehen hier es ist es interessant, wir sehen hinten dran ähm, Frankfurt. Ne? Und es gab immer mal Aussagen, äh, das kann natürlich stimmen oder nicht, so aus dem Whitehead Q umfeld dass in Frankfurt ein paar dieser Gebäude zerstört werden. Ja, und das könnten schon die Russen machen mit Präzisionswaffen. Ja, aber das sind nicht zufällige Gebäude. Wir wissen, in einem Gebäude unten drunter waren die CIA-Server, die im Endeffekt die Wahl äh, manipuliert haben in den USA. Ja? Ähm, also ich würde nicht völlig ausschließen, wir reden hier nicht von Atombomben. Wir reden hier von Präzisionsraketen. Äh, und äh, Aber es wird so sein, dass dann natürlich, also einmal klar, es wird mit Polen losgehen, dann wird Polen natürlich sagen, Handheben jetzt NATO-Beistand. Ne? Wir sind hier mit den Russen im Krieg und ihr müsst uns jetzt alle beistehen. Das werden die natürlich machen. Ja. Und dann wird es vermutlich so werden, dass, wie gesagt, die Türkei mittlerweile relativ sicher, aber vermutlich auch Griechenland und Ungarn, weil die Griechen, also die Regierung würde zwar gerne mitmachen, aber die Griechen selbst sind sehr Russland verbunden, auch allein durch die Religion. Ungarn hat gerade einen Gasvertrag mit Russland geschrieben, äh, ge, ähm geschmiedet, die interessieren sich überhaupt nicht für irgendwelche Sanktionen, ja, der Herr Orban. Und von daher, da sind schon mal drei Kandidaten, die ganz mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen den Polen, ach, lass uns mal stecken, ihr seid ja selbst schuld. Ne? Aber ich bin dann relativ sicher, dass die Amerikaner eben auch, vielleicht wird man am Anfang noch ein bisschen was machen, weil wie gesagt, die Menschen sollen glauben, der Dritte Weltkrieg kommt. Und das wird offiziell hier meiner Ansicht nach in den Medien erklärt werden. Aber die Amerikaner werden nicht wirklich kämpfen, weil, und das ist das Spannende, das habe ich ja schon gesagt, aus meiner US Army Quelle, das ist geplant. Ja? Und das Spannende ist, beim letzten Kongress, ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon erzählt habe, in Wemding, habe ich einen getroffen, den kenne ich gut, der hat eine eigene US Army Quelle. Eine andere, die hat genau dasselbe erzählt. Ja? Und dann kommt, in dem Moment, wo dann irgendwann die NATO zerbricht, und das ist dann der Moment, wo die NATO zerbricht, weil dann ist die NATO endgültig obsolet. Der Trump hat es ja eigentlich gesagt, bevor er Präsident wurde, hat er es gesagt. Dann kommt er nicht mehr, ja. Aber äh, dann ist es natürlich völlig klar. Und wenn die Armees dann nicht mitmachen, die Franzosen, die Briten, die haben nur ein, ein großes Mundwerk, ja, die fühlen sich sicher momentan auf ihrer Insel. Ja, aber das, das, da wird keiner mehr gegen Russland kämpfen. Die Bundeswehr schon mal gleich gar, gar nicht. Ja, also da ist ja nichts da. Ja, deswegen, äh, da ist das Ding ganz schnell wieder zu Ende. Und dann ist aber der geopolitische Kipppunkt gekommen, wo dann die Russen in Deutschland, wo jetzt weitere dazugekommen sind, die das sehen mit ja alle Menschen. Aber auch alle immer ohne Krieg und in einem positiven Kontext dann kommen werden. Aber das wird vermutlich. Nächstes Jahr erst passieren noch nicht dieses. Es gibt zwar ein angeblich geplantes Datum im November, wo die schon herkommen sollen. Aber da, das verschiebt sich wohl. Also ich könnte mal mir vorstellen, vielleicht im Januar. Aber da will ich jetzt auch nicht. Aber nächstes Jahr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber vorher muss das andere natürlich passieren. Ja, das ist ganz klar. Wichtig ist und das wird natürlich viele Menschen, die jetzt noch von nichts wissen wollen, die werden glauben, wir sind im dritten Weltkrieg und werden ja. auf die Atombomben warten. Aber ich ja. muss es immer noch mal sagen. Leider brauchen viele Menschen das auch, weil die immer noch nicht verstehen wollten, dass die alte Welt zu Ende ist. Ja, weiß ich. Ja, genau das muss ich gemeint gemein. Ausschließen, dass an der einen oder anderen Stelle, ich denke nicht hier in Deutschland oder in Österreich, dass das sicherlich nicht auch eine noch nochmal hochgehen muss, damit die Menschen verstehen, was Sache ist. Das wird, wenn an einer Stelle sein, nicht sicherlich in der Großstadt, das denke ich nicht, sondern an einer, muss man mal schauen, aber ich schließe es nicht aus, ja, ne, wenn es sein muss. Aber ähm, muss auch nicht sein, wie gesagt, aber die Menschen werden eine unglaubliche Angst davor haben. Ja, und das wird wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Monaten kommen, ja, und dann kann man aber zumindest mal entspannt bleiben, weil wenn es hier einen großen Krieg ge geben würde, dann wäre das in der geistigen Welt, dann würden das mediale Menschen wissen. Ganz klar. Und die kriegen aber dann alle Visionen und Träume eben von Russen hier, die aber eigentlich freundlich sind und hier für Ordnung sorgen. Mhm. Deswegen bin ich so sicher, dass das hier alles einfach nicht passieren wird, weil das hat sich immer angekündigt. Ja, wirklich große Katastrophen haben sich angekündigt durch vermehrte Träume und Visionen von Menschen, manchmal auch Menschen, die sonst gar nichts äh, groß wissen, dass sie mediale Fähigkeiten haben, träumen auf einmal oder haben eine Vision von irgendwas, wenn sie irgendwo langfahren. Äh, und da ist nichts da, das momentan darauf hinweist, dass wir hier einen großen Krieg kriegen werden. Von daher bin ich da nach wie vor absolut sicher dass das nicht kommen wird, aber es wird wie in einem guten Spielfilm und ich bin mir relativ sicher, ein relativ großer Teil davon, was wir erleben, ist nach wie vor eine Show ja, mit einer großen Dramaturgie. Ja, es wird kurz so aussehen, als wäre alles verloren und dann kommt eine sehr erstaunliche Wende. Es deutet sich zwar an, dass es dann noch mehrere andere Wenden gibt, also das muss man auch ganz klar sehen, es ist nicht 2024 dann alles vorbei. Das Ganze, bis es wirklich eine völlig neue Richtung geht, wird schon 2030 ja. werden. Ab 2025 geht schon eine bessere Richtung. Mhm. Ähm, aber wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass das Ganze in drei Monaten passiert ist, habe ich schon häufig gesagt. Aber die erste große Wende wird vermutlich noch in diesem Jahr passieren. Und das kann sich momentan kaum jemand vorstellen. Ähm, das ist, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, selbst für Aufgewachter noch nicht wirklich vorstellbar, was da vermutlich alles in einer unglaublichen Dynamik dann mal losgehen wird. Ja, ja das wird jetzt. Wir haben 2030 haben wir eh schon oft gesagt, dass also das ist das Einzige, was mit dem Schwab auch noch irgendwie deckt. Äh, dieses, diese Zeit werden wir brauchen. Gehen wir mal zu diesem wissenschaftlichen Aspekt. CERN wolltest du besprechen. Na, plötzlich, wir wollten ja noch Sri Lanka, genau, Entschuldigung, das weltweite Geschehen, auch in, in Brasilien tut sich so viel. Es sind überall Verwerfungen in Brasilien, äh, am Scheideweg. Sri Lanka, da wolltest du noch was dazu sagen, was da ist. Genau, passiert. also das war jetzt ja interessant. Also in, in Sri Lanka, also was ich auch erstmal nicht so wusste, was aber so war, dass man ausgerechnet in Sri Lanka halt auch schon mal äh, länger versucht hat, da ein, ein, ein, ein, ein grünes Modellland zu erschaffen. Ja, mit vielen Dingen, die man da getan hat. Äh, ja, und vor einigen Wochen ging ja dann da gar nichts mehr. Also da gab es dann gar kein Benzin mehr und die Nahrungsmittel waren nicht mehr da. Und äh, dann sind Leute natürlich sauer geworden äh, und haben im Endeffekt den Präsidentenpalast gestürmt. Der Präsident ist geflohen und die Regierung war weg. Und äh, also genau das, was hier jetzt vermutlich irgendwann auch passieren wird, Jetzt haben sie einen neuen Präsidenten, allerdings der neuen, den sie jetzt haben, das ist auch ein absolutes WFC-Kind. Also da muss man mal sehen. Ich denke, das ist war ja so der Versuch, mal ein, ein, ein Pilotprojekt zu fahren in Sri Lanka, wie das hier eigentlich auch laufen sollte. Ich kann nur den Menschen in Sri Lanka wünschen, dass sie das recht schnell bemerken, der dann natürlich versucht, mit Digital-ID und so weiter jetzt dort alles, der die Ordnung wiederherzustellen. Also das ist ja die Idee und das wird auch hier einige in Versuchung führen. Ja, und das wird vielleicht auch passieren, weil das Leben besteht immer aus Tests. Sozusagen jetzt ist hier Chaos, aber ihr kriegt alles wieder relativ schnell euer altes Leben zurück mit einer digitalen ID. Ja, dann kriegt ihr alles. Das war ja so der Plan. Ja? Und das wird natürlich versucht werden. Und wahrscheinlich wird man das auch zulassen, weil die Menschen äh, werden auch getestet werden. Ja, Es wird die Wahl geben. Die Wahl wirst du haben, aber du wirst vielleicht auch noch die Wahl haben. Ich will alles Alte wieder haben. Das war mir wichtig. Dann mache ich das. Das hatten wir jetzt ja schon mal mit der Spritze und da haben viele die falsche Wahl getroffen. Und das wird vielleicht noch mal passieren, weil jeder Mensch im spirituellen Bereich, kennt man das, da wird man getestet, aber eigentlich wird jeder Mensch immer wieder mal getestet. Wo steht er eigentlich? Und das mhm. habe ich ja vor Jahren schon gesagt und das kommt immer wieder, das Durchwurschteln wird nicht mehr gehen. Es ist keine Zeit mehr, wo ich mich durchwurschteln kann. Ich muss mich entscheiden. Ja, gehe ich den neuen Weg, da muss ich mich verändern, da muss ich völlig neue Dinge auch dann akzeptieren, die im mhm. Endeffekt besser sind, aber das sieht man jetzt nicht alles gleich schon, ja. Oder will ich in der alten Geschichte weiterfahren? Diese Entscheidung muss ich treffen. Und da wird jeder dazu gezwungen werden. Ja, Peter, jetzt hast du angesprochen, dieses digitale Ding. Angenommen, das würden sie jetzt mittelfristig noch wirklich durchbringen. Und Menschen wie ich, ich sage dann nein. Also ich würde dann wahrscheinlich kurz einmal so wie so ein, ein RAF-Terrorist als U-Boot verweilen im Untergrund, ja. Aber das würde ich dann tun, genauso wie ich. Ein, ein. Nein, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man ist. Ich habe gesagt, das kann lokal ein bisschen unterschiedlich sein. Aber es wird, und das war die Aussage der Kollegen, und das hat dann der Peter Bayern später im Endeffekt auch so gesagt, ja, am Anfang hat er noch gemeint, ja, vielleicht nicht, aber später hat er auch gesagt, es wird Gebiete geben, da läuft es anders. Aber da ist dann vielleicht nicht mehr der Supermarkt. Ja? Da gibt es dann Bauern, da gibt es kleine Geschäfte, und dann kriege ich dann, also vielleicht kriege ich dann die Banane wirklich nur mit meiner digitalen ID. Aber den Apfel und die Geschichten, die kriege ich dann anders. Ja, und das ist dann diese Entscheidung. ja Aber die Leute, das ist völlig klar. Es wird Gebiete geben, und da muss man dann vielleicht, das kann ich manchen auch nicht ersparen, eventuell wird man dann vielleicht auch bereit sein müssen, man muss nicht in ein anderes Land gehen, aber muss vielleicht auch zumindest zeitweise, aus bestimmten Gebieten dann mal weggehen. Ich denke, dass sowas mit äh, digitale ID und so, sowas wird sich am ehesten in Ballungszentren und Großstädten noch verwirklichen lassen. ist ja kein Zufall, dass man jetzt gerade in Großstädten, also in, in, in München, in Wien, in, in Bologna, versucht auch schon mal so ein bisschen ein Social-Credit-System so anzufangen. Ja, Das passiert immer immer. Äh, äh, natürlich in, in engen Räumen, wo die Menschen auch gar keine andere Möglichkeit haben, als irgendwo was im Laden zu kaufen. Ja, äh, Und wer da halt wohnt, also wie gesagt, da kann es wirklich sein, dass man da erstmal weg muss. Das wird aber möglich sein. Ja, Sie werden nicht mehr die Möglichkeit haben und die haben es auch gar nicht vor, das übrigens, das hatte man im Rockefeller Papier eigentlich schon lesen können, äh, die die mitmachen die kriegen das und die die nicht mitmachen kriegen das nicht es wird keinen Druck mehr geben und die werden sie auch gar nicht durchsetzen können äh, letztendlich ähm, dass das jeder unbedingt äh, mitmachen muss und da wird sich dann auch weisen welche Rolle die Russen spielen werden ob die wirklich dann schon erstmal äh, äh, kann sein dass die auch erstmal sagen wir wollen das hier in, in Ruhe kriegen also machen wir gewisse Vorgaben ja aber sie werden nicht gegen ländliche Gebiete vorgehen, die das anders machen. Das wird nicht passieren. Ja. Also deswegen, also man muss schon eine gewisse Flexibilität eventuell an den Tag legen müssen, zumindest zeitweise. Wenn das irgendwo noch... Wie gesagt, die Chance, dass es wirklich durchgesetzt wird, ist massiv gesunken. Wir kommen jetzt auch bei der cern dazu gleich. Wir haben die Baphomet-Geschichte gesagt. Ich denke, das hat einiges nochmal ziemlich verändert. Wahrscheinlich wird das gar nicht mehr groß kommen. Ja? In Sri Lanka probiert man es jetzt aber gerade. Also wenn man jetzt gerade in Sri Lanka ist, da versucht man das gerade. Es wird jetzt interessant zu beobachten sein, wie das da weitergeht, ob die Menschen das mit sich machen lassen in Sri Lanka. Das ist auch diese Auswanderungsgeschichte. Wenn ich jetzt in Sri Lanka ausgewandert bin, mit der Ansicht, das Ganze ist ja, wäre ja ganz gut gewesen, da passiert schon nichts, da ist man jetzt vom Regen erstmal in die Traufe gekommen. Ja? Mhm. Ja? Aber im Endeffekt wird das demnächst, was in Sri Lanka passiert, ja auch keinen mehr interessieren. Dann wird nur noch interessant sein, was passiert hier. Ja, yeah. Yeah. ja. Ja, diese Verwerfungen, die werden noch sehr, sehr interessant werden, aber als Chance sich eben bieten. CERN, hast du schon angeschnitten, wäre jetzt auch unser nächster Punkt. Genau. CERN. Also CERN ist ja auch, äh, ja, wie soll das, ist eigentlich eine herrliche Geschichte. Ja, also mhm. der Dieter Breuers, aber auch andere haben ja berechtigt äh, gewarnt, weil ab Anfang Juli ist ja der Large Hadron Collider, der große Beschleunigerring, wieder in Betrieb genommen worden mit erhöhter Energieleistung. Ja. Und wir haben schon drüber gesprochen, ich habe das ja auch geschrieben und auch der Dieter Brass hat das ja schon mehrfach gesagt, also das Ziel ist natürlich da ein Portal in eine andere Dimension aufzumachen. Ja? So, und jetzt kommt das Spannende. Der Egon Fischer hat die Botschaft, also als dieser Versuch gelaufen ist, muss man sagen, hat der Egon Fischer das gespürt. Aber nicht nur der Egon Fischer, auch andere die anderen konnten das gar nicht zuordnen, aber die haben gemerkt, da ist eine extrem negative Energie irgendwie am Kommen. Ja, und der Egon Fischer hat dann aber gespürt, auf einmal war die weg. Ziemlich schnell war die weg. Und dann hat er mal nachgefragt bei den Kollegen. Und die haben dann gesagt, ja, das hat technisch funktioniert diesmal. Sie haben ein Portal in eine sehr niedrig schwingende Dimension aufgemacht. Und das Ziel war natürlich gewesen, da gewisse Wesenheiten rauszuholen in diese Dimension, die ihnen dann helfen. Das Dumme ist nur, die sind nicht gekommen. Es sind zwei lichtvolle Wesen gekommen, die haben sich totgelacht. Also sprich, technisch hat es funktioniert, aber den eigentlichen Zweck der wurde komplett torpediert von der anderen Seite. Also sprich, dieses cern ist technisch geglückt, aber mit der einigen eigentlichen Intention ist es komplett gescheitert. Ja, Und das konnten, wie gesagt, mediale Menschen auch spüren. Das ist das Spannende. Das ist nicht nur irgendeine Aussage, sondern es ist auch nicht nur der Egon gewesen. Andere haben das auch gespürt. Wie gesagt, die konnten das nicht zuordnen. Aber das ist natürlich die nächste sehr gute Nachricht. Und das kam auch von den Kollegen vom Egon im Endeffekt aus der geistigen Welt, Fast alles, was diese Leute jetzt noch machen, wird schiefgehen, ist schon schiefgegangen und die werden sich wahrscheinlich wirklich momentan auch die Haare raufen und sagen, es funktioniert ja gar nichts mehr. Also den Schwimmen momentan, äh, gerade in diesen Bereichen, die mit der geistigen Welt in Verbindung stehen oder wo man mit anderen Dimensionen und so weiter arbeitet, noch alle Fälle weg, die sie noch hatten. Ja, Das macht diese Leute natürlich durchaus auch erstmal gefährlicher, weil manche werden da wahrscheinlich jetzt ausrasten, weil die natürlich... Ich denke, das war so der letzte Plan gewesen. Wir machen jetzt das ZERN und holen uns da Unterstützung. Und mit denen können wir dann vielleicht doch noch ein bisschen was reißen. Aber das ist äh, wirklich klassisch in die Hose gegangen. Und äh, von daher müssen wir uns jetzt verzerren. Die Bedenken waren wohl absolut natürlich berechtigt. Das hatte ich ja auch in meinem Maßbuch schon geschrieben. Das hat man immer wieder mal, wenn man genauer geschaut hat, auch durchaus offiziell gesagt, was man da wirklich vorhat. Ja, das war gar nicht so verdeckt. Ja Und Insider haben das ja auch gesehen, den Portalgenerator. Ja. Aber äh, diese Chance ist wohl auch vorbei. Da kommt dann auch nichts mehr. Ja, ja was daran hängt, ist auch diese ganze Geoengineering-Geschichte. Da ist jetzt für mein Dafürhalten, ich meine, sie, sie tun noch ein bisschen, aber es ist, es ist besser als, es als, war schon mal schlimmer, oder? Wie nimmst du das wahr? Ja, also ich denke, und das wurde ja, wie gesagt, es gibt da viele kritische, aber diese weiter Q-Bewegung, und ich denke, das wird das Signal sein. Also wenn diese Spürereien aufhören, ist es vorbei mit dem tiefen Start. Da haben Sie mhm. wohl immer noch ein paar Möglichkeiten, ja. Das ist auch nichts, was jetzt erstmal, das ist natürlich langfristig nicht toll, aber das kommt jetzt auf ein paar Wochen auch nicht mehr an. Also sprich... Äh, Deswegen ist da wahrscheinlich jetzt auch nicht der, der primäre Fokus drauf, das als erstes abzustellen von der anderen Seite her gesehen. Ja? ja, Aber wenn das weg ist, über den Westen, über Russland ist ja da nichts. Ja, Das ist ja auch interessant, muss man mal schauen, wo das ist. Dann ist schon völlig klar, das können keine normalen Kondensstreifen sein, weil es ist nicht überall auf der Welt dasselbe. Ja? Aber das wollen die Leute ja auch nicht verstehen. Nicht? Ähm, aber in dem Moment, wo das weg ist, es ist äh, da, wo halt der tiefe Staat noch relativ stark gemacht hatte oder noch hat, wo noch da passiert das noch ähm, aber das ist alles nur noch eine frage maximal von monaten da bin ich mir relativ sicher ja. Ja, ich frage deswegen, weil gerade jetzt ja auch dieser klimaangst porner noch mal jetzt zum Drüberstreuen gespielt wird. Ja, ja. Die Hitze, es ist äh, der Horrorsommer 18, 19, 20 und jetzt 22 mai Sommer halt, liebe Freunde. Ja, ist halt so, Sommer war immer heiß. Ach Gott, das ist ja auch mit diesen, diesen blutroten Wetterkarten, die es jetzt dann seit zwei Jahren gibt. Und wenn früher genau dieselben. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe nämlich 1983 eine vierwöchige Radtour gemacht mit meinem Cousin und einem guten Freund und äh, da sind wir äh, durch Süddeutschland gefahren Bayern und ich kann mich genau erinnern also erstmal hatten wir in den vier Wochen zwei Gewitter Mehr hat es nicht geregnet, sonst war nur Sonnenschein, war natürlich für die Radtour ganz hervorragend. Aber da gab es dann auch Rekordtemperaturen, genau wo wir waren, Altmühltal von über 40 Grad. Also das ist nichts Neues, gab es immer wieder mal. Jetzt hatten wir auch mal irgendwo, einen Tag hatten wir mal 40 Grad. Aber die Normaltemperatur, mein Gott, es ist 33 Grad im Juli, Ende Juli in den Hundstagen, die Geld geht unter. Das wird uns ja momentan so erzählt. Die größte Frechheit war wirklich gewesen, in Baden-Baden war ja der Strom größtenteils weg, da sind zwei äh, Kabel verschmort und das war die Mörderhitze. Da lag ich mich jetzt gerade mal tot als Elektrotechniker. Ja, also da waren es da weit weg von 40 Grad, aber das ist jetzt die ganz schlimme Hitze. Natürlich wird da einiges gemacht. Ich bin ja mal ganz kurz in Südfrankreich gewesen. Mit dem Auto einen Tag hin, dann dort Veranstaltung, dann wieder zurück. Bin zweimal über den Po gefahren, natürlich über der Autobahn. Und der Po hat momentan extrem wenig Wasser. Ja, also es wird natürlich da auch ein bisschen nachgeholfen mit der Trockenheit. Teilweise ist das aber gar nicht erklärbar durch die Hitze. Also sprich, da sieht man schon, da hilft man andersweitig auch noch nach. Man versucht jetzt natürlich dieses Szenario. Sie versuchen jetzt alle Szenarien, die Sie haben, gleichzeitig irgendwie noch auf die Leute zu prügeln. Klimawandel und alles ganz schrecklich und Covid, äh, Affenpocken und Krieg und äh, Gasprobleme. Das Spannende ist, das mal aus aus Beruhigung. Also momentan sieht ja wirklich alles so aus, als hätten wir im Winter kein Gas mehr und müssten alle frieren. Ausgerechnet das hat mir die eine mediale Quelle aus Osnabrück gesagt. Das sieht ja eigentlich nicht, dass wir frieren werden. Auch spannend, oder? Ja? Aber in dem Moment, wo die Russen da sind, ist das vorbei. Also es ist auch die Frage, momentan wird in diesem Gasmangel so viel Angstporno auch im, im Fernsehen gemacht und in den Medien. Da muss man schon wieder ein Fragezeichen hinten dran stellen. Wenn die schon so darauf abfahren, dann kann man eigentlich, wie gesagt, am besten ist immer vom Gegenteil auszugehen, was die uns erzählen. Und dann liegt man nicht falsch. Und wenn die momentan das so offen sagen, ist wahrscheinlich das gar nicht das Problem im Winter. Ich denke, es werden mal die Nahrungsmittel sein. Davon hört man nämlich noch nichts, außer bei den Planungen. Und da werden sich die Leute auch wundern. Ja, Momentan kriegst du kein Brennholz mehr. Die Leute, das kriegen die Leute schon mit. Ja, mhm. äh, oder, oder Lampenpetroleum ist alles nicht mehr da, in, zumindest in größeren Mengen. Ja, Die Pellets kriegst du nicht mehr. Die Leute, die Pelletheizung haben, die dachten natürlich auch, sie so wären schlau. Sie kaufen jetzt nochmal an. Die kannst ja schön lagern, die Pellets. Eigentlich eine gute Sache. Nur... In der Krisenvorsorge ist immer so, in dem Moment, wo es zu viele Leute gleichzeitig merken, ist es vorbei. Man hätte sich halt vor einem Jahr die Pellets da äh, bergeweise hinlegen können. Ja, mhm. jetzt ist es zu spät. Ja. Mhm. Aber daran siehst du schon, das merken auch schon immer mehr normale Leute, oh, ich muss da vielleicht was tun, weil wir sollen ja frieren, weil der Putin ist ja so böse. Ob das jetzt der Putin ist, ob sie schon verstanden haben, dass das die eigenen Politiker sind, ist mal eine andere Frage. Aber nee. interessant ist, aus der Medien, medialen Welt kommt in dem Bereich jetzt irgendwie nichts, dass es große wirtschaftliche Probleme gibt und so weiter, das kommt auch da, das ist gar keine Frage. Aber das fand ich mal spannend, so als als, als kleinen Hinweis, das wird vielleicht gar nicht so das Problem im Winter werden. Ja? Ne, also auch die Leute müssen kapieren, das, was unsere Politdarsteller da machen, ist äh, eigentlich, und sie, sie, sie wissen nicht, was sie tun. In manchen Fällen wissen sie wirklich nicht, was sie tun. Andere wissen genau, was sie tun. Es geht einfach um die Zerstörung, ich wiederhole es nochmal, Deindustrialisierung und Zerstörung, um hier eine Neuordnung aufzustellen. Doch wie diese Neuordnung de facto enden wird, das liegt auch ganz allein bei uns jetzt, liebe Freunde. Also nicht nur unmöglich. Ich möchte es immer wieder sagen, sagen, damit das mal auch irgendwann sitzt, jetzt auch, eigentlich schon gestern beginnen, mitzugestalten, mitzuhandeln, weil wenn man sich da irgendwie auf die anderen verlasst, mehr auf andere verlässt ist immer ganz, ganz schlecht. Ja? Ja. Wir selber sind für unser Leben mitverantwortlich und natürlich helfen und unterstützen, also auch raus aus dieser Bubble, äh, ob es jetzt Telegram oder wie auch immer, aus der digitalen Bubble raus, die Vernetzung mittlerweile auch bitte interaktiv, äh, viral und physisch leben und, und, und auf alles vorbereitet sein und sich freuen auf, auf, auf, auf eine neue Ordnung, auf eine neue Weltordnung, aber nicht auf diese Baphomet, äh, schwachmarten Ist jetzt schon das funktioniert nicht mal mehr bei mir beim Teleprompter, weil es einfach vorbei ist, ja? Der ja. Schwachsten. <lacht> genau. ja. Ausblick, bitte. Okay, hattest du noch was mit dem Exopolitik? Wolltest du noch was? Ach so, ja, genau, Exopolitik. Danke, bitte. Ja, genau, Exopolitik. Naja, ich kann mich nur wiederholen. Also, das deckt sich ja auch mit, der, mit dieser ganzen Disclosure. wiederholen wiederholen es doch nochmal. Es, es kommt jetzt auch langsam bei uns im deutschsprachigen Raum an immer mehr, wo man nach wie vor früher noch als Spinner galt, es kommt jetzt immer mehr auch diese Offenlegung bei uns an, also in den Mainstream. Sie verwehren sich zwar noch ein bisschen, aber sie bringen die Dinge mittlerweile, was vor fünf Jahren noch so, auch mit einem Lächeln und zu Sand, aber mittlerweile nee, auch zum Klimawandel wollte ich noch was sagen, da ist jetzt auch im Mainstream aufgetaucht, dass renommierte Wissenschaftler gesagt haben, ja, wir haben einen Klimawandel, aber der ist nicht vom Menschen gemacht, also das ist ganz normal. Ja, das ist mittlerweile auch schon Mainstream in der Diskussion. Ja, also ja. es dringt immer mehr durch, das ist relativ klar. Ja. Äh, und ähm, das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Ja, deswegen. Also das ist, aber das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum äh, einer der Auswirkungen, dass die im Hintergrund eben das Heft nicht mehr so in der Hand haben, dass ihnen das immer mehr aus der Hand gleitet, dieses Heft. Ja. ja, und, äh, aber letztendlich, äh, ja, das, äh, das wird kommen, äh, aber das kann auch noch einen Moment dauern. Also, wir werden jetzt erstmal äh, andere Themen haben und dann sind wir ja schon beim Ausblick. Also, ich habe vor Corona schon, glaube ich, bei Vorträgen mal gesagt, naja, es wird wieder ein 19, 1989 kommen. Ja, äh, das allerdings diesmal nicht für den, was damals für den Ostblock war. Das kommt diesmal primär für den Westen, letztendlich für die ganze Welt. Aber der Westen, das ist ganz klar, wird von vielen Dingen erstmal am am stärksten betroffen sein. Ja, ja. Und, äh, die spannende Frage nur, welches Jahr wird denn wie 89 sein? Dann habe ich damals schon so ein bisschen gemutmaßt. 21, 22, 23. 22 hätte dafür gesprochen, dass es genau 33 Jahre nach 89 ist. Und im Endeffekt... Ähm, das ist ja eine Zahl, die auch von gewissen Kreisen gerne benutzt wurde immer. Und momentan würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass wir jetzt in einem Jahr leben, das dann am Ende als ein weiteres 89 wahrscheinlich noch in einem größeren Umfang gesehen werden wird, wenn wir jetzt aber mal mit 89 vergleichen. Wir sind also jetzt sozusagen im Ende Juli äh, 89. Ja, was hatten wir denn damals, dann hatten wir damals, die Ungarn haben die Grenze geöffnet, dann haben viele Österreicher äh, bzw. viele Leute aus der damaligen DDR haben dann versucht, da über diese Grenze rüber zu machen. Dann hat man das erstmal wieder geschlossen. Dann sind diese Botschaftsgeschichten passiert, die sind aber später passiert. Da war es dann, glaube ich, schon September. Äh, also im Sommer hat man im Endeffekt, naja, äh, schon gemerkt, da passiert was. Da tut sich was. Aber die wenigsten, außer denen, die es natürlich geplant hatten, hätten im Sommer 89 erahnen können, was im Herbst alles passiert und dass die Mauer erfällt. Was mhm. ja, dann 90 passiert, dass es keine Sowjetunion mehr geben wird. Ja, Das ist eine unglaubliche Dynamik angenommen. Ich kann mich noch erinnern, damals, da kam ständig im Fernsehen von den Kommentatoren, Fernsehen war damals ja noch ein bisschen anders, aber auch von den Menschen Wahnsinn, immer Wahnsinn, Wahnsinn, was da jetzt gerade passiert. Ja, in was für einer affenartigen Geschwindigkeit. Und ich habe den sehr starken Eindruck, das werden wir dieses Jahr genauso sehen. Wir werden, wir haben jetzt noch nicht, also ich habe ein paar Andeutungen gemacht, wenn das alles kommt, dann ist es so, was alles tatsächlich im Herbst schon passieren wird, was momentan die meisten Menschen noch überhaupt nicht, also schon gar nicht, die nichts wissen wollen, auf dem, auf dem Schirm haben. Ja, es werden auch viele, genau wie damals die DDR-Politiker, werden auch viele westliche Politiker genauso blöd aus der Wäsche gucken, weil die wussten die DDR-Politiker wussten, die allermeisten auch nicht, was geplant war zum Beispiel mhm. ein Holger, der wusste das nicht Ja, der ist bitterbös überrascht worden genau, ein Ceausescu in Rumänien und so weiter die wussten das alle nicht ja, die sind genauso von ihren Hinterleuten die sie da hingesetzt haben, geopfert worden der Ceausescu, und das fand ich ja super spannend unser Herr Wirtschaftsminister hat ja tatsächlich äh, der. Nee, nee, wir hatten, nee der, der Spiegel. Der Spiegel hat unseren Wirtschaftsminister mit Ceausescu in Verbindung gebracht. Das ist schon spannend. Also, da war ich ja wirklich platt. Ne? Das ist. Das, und ich meine, wir wissen alle, was mit Ceausescu passiert ist. Also da musste Herr Habeck wahrscheinlich ein bisschen geschluckt haben. Ausgerechnet der Spiegel, das fand ich spannend. Ja. Nicht irgendein äh, rechter Verschwörungstheoretiker, sondern der Spiegel. Ja. Und da sieht man <lacht> wo sich da momentan so ein bisschen die Sache hindreht. Ja. Nun hat der Thomas Bachheimer, und da hat er natürlich nicht ganz Unrecht, weil das hat er auch schon auf bachheimer.com, ich sage jetzt das letzte Mal beim Matthias Langwasser, äh, welche Seite äh, informiert sich der Herr Denk? Äh, Bachheimer.com. Die haben da alles Mögliche verstanden, obwohl ich es eigentlich deutlich gesagt habe. Ja, Der Thomas Bachheimer ist ja ein Freund von mir, und, du kennst ihn ja auch gut. Hat dann nicht ganz, un, un, weil hat auch jemand auf Bachheimer.com äh, 22 mit 89 verglichen. Da hat er dann drunter geschrieben, hoffentlich nicht wie 39. Ja, 39 war auch schon... Relativ klar, da braut sich was zusammen und wenn man momentan schaut, was westliche Politiker sagen, was Putin sagt, was jetzt der tschetschenische Präsident wohl gesagt hat, der hat genau genau das gesagt, der kommt Polen dran, was. Ne? Ähm, ähm, aber ich denke mal, es wird sich bis zu einem gewissen Punkt wie 1939 anfühlen, wie ich es vorhin gesagt habe, für viele Menschen, im um Gottes Willen, jetzt beginnt ein Krieg, mhm. wird es auf einmal wie 1989 werden. Ja. Mhm. Dann kommt eine sehr, sehr erstaunliche Wende und äh, allerdings wird das natürlich erstmal wirtschaftlich alles sehr schwierig werden. Ne? Also diese, wie gesagt, diese Kriegsgefahr, die wird dann sehr, sehr schnell meiner Ansicht nach äh, vorbei sein. Wir müssen jetzt mal schauen. Eventuell ist... Äh, astrologisch gesehen tatsächlich jetzt schon Ende Juli, Anfang August irgendein Ereignis in der Pipeline, das könnte ein Naturereignis sein, es könnte was im Finanzsektor sein, äh, muss man abwarten. Aber es muss natürlich, bevor gewisse Dinge loslaufen, müssen gewisse Dinge passieren. Und, äh, aber da sollten wir jetzt, wie gesagt, auch nicht auf ganz exakte Zeitpunkte, ich bin jetzt auch am überlegen, Mache ich noch einen Kongress im Oktober? Normalerweise würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Ja. Aber es kann gut sein, dass diese Planung von Operation Sunrise erstmal gar nicht laufen werden. Die sind geplant. Ob sie das wirklich durchziehen können, ist dann mal die andere Frage. Ob sie das schon im Oktober durchziehen oder vielleicht erst im November. Äh, vielleicht werde ich einen machen. Also ich nenne mal den 22. Oktober. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich, zumindest plane ich ihn mal. Da kann natürlich sein, dass er ausfällt. Ja, aber vielleicht wird er auch in einer Zeit stattfinden, wo es super gut ist, den noch mal zu haben. Ja, mhm. ähm, mal schauen. Also die Zeit, genauen Zeitangaben muss man vorsichtig sein. Man sollte zumindest mit seinen Vorbereitungen im September fertig sein. Ja. Das ist ganz wichtig, Ja, weil das kriegt man von vielen Leuten mit, auch medial Menschen, die für sich selbst gucken. August ist alles noch einigermaßen im grünen Bereich auch wenn es da, da und dort auch schon knarzen wird, denke ich, aber äh, ab September kann es losgehen, aber muss nicht. Ja, Also das ist eine ganz klare Aussage. Ja. Mhm. Ähm, dann ist man einigermaßen auf der sicheren Seite und dann äh, gehen die Dinge aber, also ich denke, das ist mittlerweile relativ klar, die, die Dynamik, die sich entfalten wird, die wird wirklich ganz ähnlich sein oder noch viel stärker als das, was wir 1989 insbesondere hier in Deutschland gesehen haben. ja Und je nach Sichtweise eben, also das war ja auch damals ganz genauso in der DDR. Da waren die Mehrheit der Menschen, für die war das sehr positiv, was passiert. ja, Aber es gab natürlich viele Parteisoldaten, viele Leute, die dort gut gelebt haben und die sich auch völlig mit diesem System identifiziert haben. Für die ist im wahrsten Sinne des Wortes die Welt zusammengebrochen. Aber das ja? war... Entschuldigung, den das war dann aber schon eher die Ebene drunter, weil die, die, die, die Wissenden, so wie die Stasi-Leute, die haben sich ja die Taschen voll gemacht und alles Besen rein übergeben, ne? Nein, also es gab solche und solche. Ich fand das, ja. also sicherlich gab es bestimmte Leute, die wussten das. Ich denke, ja. Schalkolkowski, der hatte schon immer auch die richtigen Verbindungen, ja. Und Honecker wusste es, wie gesagt, nicht. Ich glaube, für ja. den ist diese Welt zusammengestürzt. Er hat wirklich noch geglaubt, am 40. Jahrestag. Das ist alles wunderbar. Der hat das geglaubt, was der gesagt hat. Ja, der wollte diese Leute da draußen gar nicht überhaupt nicht äh, äh, wahrnehmen, ja, und äh, der wusste halt auch nicht, dass von hinten über Moskau das Ganze genauso geplant war. Und das Spannende war, das sage ich ja immer wieder. Und da ist mir wirklich die Kinder darunter gefallen, das im deutschen Fernsehen zu sehen, äh, wo dann, ich glaube, ein ZDF war es. Das, das ist ein paar Jahre her zum Jubiläum des Mauerfalls. Äh, wo dann wirklich da gezeigt wurde, wie dann wurden dann auch abgehörte Stasi-Leute äh, wurden eingespielt, die sich dann gewundert haben am 10. September, äh, 10. November äh, 89, warum auf einmal die Deutsche Bundespost da irgendwelche Türme aufstellt und Kabel verlegt, genau an den Stellen, wo dann später die Grenze aufgemacht wurde. ja, Die haben davon nichts gewusst und wie sie sich dann, auch darüber, das haben sie irgendwie mitbekommen, dass die ganzen großen US-Nachrichtensender am 9. November, nee, am 8. November, genau, am 9. November äh, abends ab 10 Uhr diese Leitung gebucht haben. Die wussten das alle vorher ganz genau, dass genau dann von wegen der Schabowski hat sich da verplappert in dieser Pressekonferenz. Das war alles eine Show. Das, ob der Schabowski das selbst wusste, das weiß ich nicht. Das war aber eine Show, das war genauso eine Show. Und auch der damalige Regierende Bürgermeister Momper hat auch dann in dieser Sendung, wie gesagt, war im ZDF, also das habe ich nicht für möglich gehalten, hat gesagt, natürlich wussten wir das, wir müssen doch vorbereiten, dass da 10.000 Leute abends in die Stadt kommen. Das mussten wir doch wissen. Das hat er ganz offen gesagt, die wussten das alle. Natürlich, die Leute wussten das nicht und die Grenzbeamten an der DDR, die wussten das auch nicht. Ja Und wahrscheinlich der Honecker wusste das auch nicht. Aber eine Reihe, die amerikanischen Geheimdienst, die Amis wussten das. Und die bestimmte Politiker in Deutschland wussten das auch. ja Und das ist wirklich unglaublich. Auch damals ist, ist wahnsinnig viel Show dabei gewesen. Ja. Und, ähm, und diesmal wird, ist auch viel Show dabei. Ja, das muss man immer sehen. Äh, aber die Menschen, die halt, es sind halt nicht viele eingeweiht. Und diejenigen, die damals halt wirklich an die DDR geglaubt haben, es haben sich ja da auch einige umgebracht. Ja, weil sie einfach ihr ihre Welt ist zerstört worden. Und das wird jetzt natürlich auch passieren. Es wird Menschen, die werden sich umbringen, weil sie sagen, jetzt ist meine Welt zu Ende. ja Dass die nicht toll war, ist eine andere Geschichte. Aber im Endeffekt deswegen ist es kommt sehr, sehr stark auf den Fokus an und auf die eigene Bereitschaft, dann auch was Neues zu machen. Und auch wenn man dann schaut auf die DDR oder ich vor allem die Sowjetunion, ja die ist zusammengebrochen. Das war sicherlich nicht schade um den Laden, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber dann gab es halt eine Reihe von Jahren, da war es halt erstmal nicht einfach. Die Russen waren aber es gewohnt zu improvisieren. Die hatten eh ihre Datscha meistens und haben da ihr Gärtchen gehabt. Hm. Äh, aber da, da gab es lange Zeit nichts. Auch kein Klopapier. Ich werde nie vergessen, ich habe da gerade studiert. Man hatte dann, äh, konnte, musste man so außer, ja, wobei, das habe ich sogar freiwillig gemacht, eine Vorlesung in Russisch für Anfänger, fand ich interessant damals, das habe ich ein halbes Jahr gemacht, ein Semester, und da war eine Dame, eine Russin, die das gehalten hat, aber die hat ihre Mutter noch in, in Russland gehabt und äh, hat dann immer live erzählt, was da im Endeffekt äh, gerade fehlt und nicht da ist. Und auch damals schon, äh, weiß ich noch genau, war Klopapier ein Thema. Das fand ich nur lustig, weil das jetzt ja auch wieder ein Thema war. Nicht? Mhm. Äh, das irgendwie doch ganz wichtig zu sein, aber sei es drum. Aber damals ging halt auch einige Jahre nichts und bis Russland dann wieder ziemlich gut, gut dastand. Das hat ein paar Jahre gedauert, das ist auch völlig klar. Und das wird auch hier so sein. Und hier werden die Veränderungen noch mal größer sein als damals in Russland. So. Oder ähnlich zumindest und auch von, vom zeitlichen Ablauf. Also man kann so diese zehn Jahre hernehmen, das hat es in Russland benötigt. Und das wird es auch hier, wenn wir jetzt von 2020 als Startjahr angehen. Dieses Jahr 2022 auch aus, aus spiritueller, geistlicher Sicht, das war ja auch, in, deckt sich hier mit allen Schriften, ein, ein, das Schlüsseljahr und die Schlacht ist eigentlich entschieden worden, indem Baphomet beseitigt wurde. Das, glaube ich, war für dieses Jahr die Ankündigung, in welche Richtung es gehen wird, die Richtung ist vorgegeben und jetzt heißt es natürlich tun und mitgestalten, glaube ich. Und um nochmal zurückzukommen, ja, die Wirtschaft wird hier größtenteils zerstört ja. werden. Bitte. Ja, ja. Ähm, aber auch, ich das ist mir dann irgendwann klar geworden, weil das ist einfach nicht der Weg von Deutschland. Ja, das war nicht der Weg von Deutschland und vor allen Dingen wird er das nicht sein. Das ist ja vorher gesagt, dass wir hier eine geistig-spirituelle Führungsrolle übernehmen sollen. Wahrscheinlich würden wir das nicht tun, wenn die ganzen großen Konzerne überleben würden, wir reden jetzt nicht von kleinen Leuten. Da wird es weitergehen. Da wird jetzt auch viel getan durch die Reset-Geschichte, um die noch zu zerstören. Ja, Lokale Geschichten und so, das wird bleiben. Ja, nicht? Aber äh, diese Exportweltmeistergeschichten und so, dass wir sozusagen hier äh, am meisten Geld verdienen und am meisten verkaufen, das ist nicht unser Weg. Und deswegen wird das aufhören und deswegen wird das auch zugelassen, dass das passiert. Ja, weil wir werden äh, andere Dinge, Land der Dichter und Denker, wir waren es ja mal. Im Endeffekt ist das im 19. Jahrhundert losgegangen und wir können das halt auch sehr, sehr gut mit Wirtschaft und so weiter. Ja, das, das, das können wir natürlich, aber das war nie unser Weg. Und deswegen muss das zusammenbrechen. Aber was mir auch ganz klar wurde, es wird neue Technologien geben, dann wirst du auch keine Konzerne mehr brauchen. Wir haben schon oft über das Nullpunkt freie Energiethema geredet. Das wird aber auch dann kommen, und das war auch von einigen äh, wirklich Quellen unterschiedlich. Das kommt dann, wenn wir damit umgehen können. Das heißt, der geistig-spirituelle Switch muss erstmal passieren. Der wird aber in Deutschland als erstes passieren. Das wird ja von sehr, sehr vielen vorher gesagt. Und dann kriegen wir aber auch diese Technologien. Dann brauche ich schon mal keine zentralen Kraftwerke mehr. Ich brauche keine Hochspannungsleitungen mehr. Ich brauche keine äh, sonstigen zentralen Sachen. Und dann wird es natürlich, gibt es jetzt schon, wenn man sieht, 3D-Drucker, das gibt es auch noch in viel besser in schwarzen Projekten. ja. Was ich dann brauche, das werde ich lokal herstellen. Wird auch wieder mehr handwerklich sein, glaube ich, weil das auch die Leute wollen. Es wird auch nicht dieses, dieses ständige, ich brauche ständig was Neues. Es wird was gebaut. Das hält so lang, wie es halt halten muss, bzw. passen muss, ja. Aber es wird nicht äh, alles sozusagen von 200 Jahren sein. Ich denke, es wird vieles dann kommen, äh, was dann auch die lokalen Kreisläufe sehr einfach machen wird. Ja. Und, äh, aber dazu muss das Alte erstmal weg. Das ist leider so. Ja, dass das Neue kommen kann. Das Neue bildet sich schon langsam. Aber, wenn das Alte noch mächtig da ist, und die Leute sind natürlich auch bequem, muss man ganz deutlich sagen, ja, im Endeffekt, viele würden dann, wenn das Alte ja wieder gut funktioniert, warum soll ich was Neues machen? So ja. läuft es nicht. Ja. Mhm. Das muss man halt sehen, und dann aus diesem höheren Blickwinkel versteht man vielleicht auch, warum, wie haben es die Kollegen von Egon so schön äh, vor Jahren schon gesagt, mhm. Deutschland wird sich komplett auflösen. Das kann wirklich bis dahin gehen, dass wir erstmal verschiedene Länder haben werden für eine Übergangszeit. Aber dann Deutschland wird sich völlig neu erfinden. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf politische Konstrukte, sondern es bezieht sich auf alles Mögliche. Und ich denke mit Österreich und der Schweiz, das, das wird ganz ähnlich sein. Das ist so ein, ein Gebiet, wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber. Das ist, wie gesagt, das ist alles nicht mit staatlichen Grenzen oder politischen Geschichten zu sehen, das wird auch viel weniger eine Rolle spielen, glaube ich, in Zukunft als jetzt. Ja, aber anders als irgendwelche, weil das genau das Gegenteil wird der Fall sein, weil momentan der, der, die für Staat, die wollen ja die, die Weltdiktatur, es wird alles zentral gemacht. Davon haben ja. sie sich verabschiedet, die wollten dann mehrere Gebiete aufteilen. Das wird es vielleicht auch geben, aber im Endeffekt wird da nur ganz wenig zentral geregelt werden. Es wird natürlich, du kannst natürlich, wenn du wirklich Sachen, wo du mit allen reden musst, kannst du natürlich nicht Versammlungen von 100.000 Leuten machen. Es funktioniert nicht. Es wird also ganz schlanke, sicherlich übergeordnete Organisationen geben. Ich denke, es wird dann auch wieder einen, einen deutschen Staat in irgendeiner Form durchaus geben, der aber wirklich Nachtwächterstaat ist, der nur ganz wenige Funktionen hat wo man sich zusammensetzt und sagt, okay, das lassen wir jetzt zentraler machen, weil das macht Sinn, aber das Allermeiste wird viel, viel lokaler werden. Aber da muss man erst mal hinkommen. Und deswegen, das andere muss halt erstmal weg. Und das passiert ja. vermutlich in den nächsten zwei Jahren, wird das alles verschwinden, was wir kennen. Ich denke auch, so bis 25 zumindest spätestens und dann die nächsten fünf Jahre sind dann Neugestaltungen, Neuordnungen. Genau. Ding, ja. Peter, ähm, wir haben den Sommerloch, Denkanstoß, glaube ich, gut gemeistert. Nach dem ist gut, aber, ja. <lacht> Das ist in Wahrheit, wir haben es Sie versuchen jetzt alles noch irgendwie zu spielen, aber es, es funktioniert ja nichts mehr. Nichts mehr. Also, lieber ja. Angst, okay. Ich, weiß, ich ich, ich glaube, das ist auch für die meisten unserer Zuschauer. Es ist nur noch albern. Und tragisch ist es halt für jene, für die es ganz schnell äh, zu viel werden wird, während unser einer halt schon ein bisschen entspannter ist und, und es uns zu langsam geht. Ich, ich habe das heute eh schon mal gesagt. Und ja, da, aber denen kann man jetzt auch nicht mehr helfen. Der, der, der sich heute noch nicht entschieden hat, der. Ja, den kann man auch nicht mehr abholen, sage ich mal. Nein, die werden unsanft geweckt und zwar noch diesen Herbst. Das ist mittlerweile mit ja. extrem hoher Wahrscheinlichkeit äh, zu sagen. Ja, also, ja. Aber da, wie gesagt, da, das ist auch ein Punkt, das hat Paramahms Rufananda jetzt in einem sogenannten Satzang äh, vor zwei Tagen so schön gesagt. Ein Meister. Ähm, genau. Wenn man seine, seine Glücklichkeit, seine Happiness äh, immer von anderen Leuten abhängig macht. Ich bin nur glücklich, wenn alle alle glücklich sind. Das funktioniert nicht. Wird man nie glücklich. Ja, also da, da ist einfach der Punkt erreicht. Jeder ist da im wahrsten Sinne Wortes seines eigenen Glückes schmied. Ja, und ich muss bei mir schauen, dass ich den neuen Weg gehe und dann da mein Glück finde. Ja, und werde ich auch. Aber ich kann nicht damit rechnen, das ist zwar etwas schmerzhaft, wenn es natürlich sehr eng, stehen, eng äh, äh, stehende Menschen betrifft, mit denen ich sehr, denen ich sehr nahe stehe. Ja. Ähm, aber äh, insbesondere, wenn sie dann erwachsen sind, kann ich da äh, wenig tun. Ich denke, die Jugendlichen und die Kinder, die werden sich die müssen auch erstmal, aber für die, das war ja auch schon klar, ist ja die größte Katastrophe, wenn das Internet ausfällt, wenn ihr Handy nicht mehr geht. Das wurde in Umfragen mehrfach gesagt. Also alles andere ist Essen, Heizung, das ist völlig uninteressant, aber das ist natürlich auch die Idee, das ist alles da. Die werden natürlich auch erstmal einen ziemlichen Schock erleben, aber ich denke, junge Menschen sind dann auch sehr, sehr schnell dazu in der Lage, sich anzupassen, das Neue zu adaptieren und einen neuen Weg zu gehen. Und für die, gerade für die jungen Menschen wird dann, wenn diese holprige Zeit rum ist, die werden Chancen haben, die Generationen von jungen Menschen noch nie hatten. Ja, auch das Schulsystem, was wir jetzt hatten, das wird komplett anders werden. Ja, das das, ne? Ja, also von daher, die werden das besser hinkriegen, viele, weil viele jetzt auch sagen, so, ah, die armen jungen Menschen, die jetzt geboren sind, was haben denn die? Das werden die ganz Wichtigen sein. Und das ist, kriegt man auch schon von vielen mit, dass jetzt auch häufig sehr besondere junge Menschen geboren wurden, schon seit Jahren, die eigentlich von vornherein schon auf einem anderen Level sind wie viele Erwachsene. Ja? Also von daher, da, da, da sind schon viele da, die sich momentan natürlich ein bisschen einfügen, vielleicht auch nicht mehr so gut einfügen in das System. Aber da mache ich mir gar keinen Kopf, ja, diese Fokussiertheit auf irgendwelche Spiele und das Handy und die diese virtuelle Welt, was natürlich ganz stark auch noch von den, das ist die, die, der Honigtopf ne, vom tiefen Staat, Metaverse, wir machen alles nur noch virtuell. Ja, aber das ist dann auch die schöne Sache, wenn das nicht mehr funktioniert, dann können das die Leute auch nicht mehr machen. Ne, also von daher, aber das wird, wird laufen, aber es muss jeder für sich selbst wenn man selbst Kinder hat, dann kann man es nur für die verantwortlich, aber dann kann man das auch machen. Aber für andere Menschen, gerade Erwachsene, Freunde, Verwandte, teilweise wird das leider auch, das ist diese Aufteilung, ja, wirklich auch Ehen betreffen oder so, wo der eine Partner sagt, ich gehe in die neue Richtung, der andere will das einfach nicht, dann funktioniert das halt nicht. Das ist diese Aufteilung, die kommen wird und die jetzt schon angelaufen ist. Aber dann darf ich mich eben nicht, und auch wenn halt in meinem Umfeld ein paar Leute versterben werden. Äh, da muss ich mich leider von abkopfen. Ich muss sollte Menschen helfen, die Hilfe brauchen, mhm. ja, aber die halt auch so bereit sind, diese Hilfe zu nehmen, ja. Und die anderen, die das nicht wollen, äh, Ansonsten wird es schwierig. Weil es wird nicht allen Menschen gut gehen in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist leider ganz klar so zu sehen. Ist so. Ja, und äh, es ist auch für uns einer auch schon schwer und äh, trotz aller Themen als Gemeinschaft sind wir stark und äh, bleibt zum vertrauen, liebe Freunde, auch äh, so schmerzhaft, das auch äh, auf vielen Ebenen noch ist oder auch schon war, es wird ja, es wird auch noch schmerzhaft werden, auch für uns einer, wir sind ja sensible empathische Menschen, äh, aber unser Wille ist, glaube ich, so stark und der Fokus aufs Positive gerichtet, dass wir das als Gemeinschaft gut überstehen werden, wenn wir das auch wollen, jeder Einzelne, sage ich mal. Genau. Ja. Dann sage ich Danke, Peter, und ähm, wir sehen uns dann im August zum nächsten Denkerstoß. Ist ja schon bald in einer Woche. Also nicht der Denkerstoß, ja, aber August der August. August ist schon relativ bald, genau. Und äh, ich denke auch im August werden wir sicherlich kein Sommerloch haben, um es mal vorsichtig ja. An, ne? Aber ja, gegenüber ja. dem, was vermutlich dann in den Monaten danach kommen wird, wird uns der August und der Juli noch für absolut ruhig und friedlich äh, vorkommen. Da bin ich mir auch recht sicher. Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann machen wir noch mal fünf stunden denkanstoß um alles abzu abzuarbeiten. allem zu 6 machen wir dann einen 6-Stunden-Denkanstoß. Genau. <lacht> Liebe Freunde, danke. Kommt's gut in die neue Woche. Bleibt positiv und in der Liebe unterstützt alternative Medien im Rahmen eurer Möglichkeiten und vor allem euch selbst. Danke, Peter. Liebe Grüße, so. Grüße, Grüße. Ciao. Tschüss, Manuel. Tschüss, liebe Zuschauer. Diese Sendung präsentiert Ihnen der Osiris Verlag und Buchversand.